Damit ist 20 Uhr und ich sage einen wunderschönen guten Abend. Wir gehen noch mal in den Winterwald. Ein drittes und vorerst letztes Mal. Wer weiß, was dann später noch passiert, aber dann habe ich erstmal die Schnauze voll. Ähm, mhm. Und äh, alle meine Spieler wahrscheinlich auch. Äh, ich darf heute all solche begrüßen. Asu und Bailey. Ähm, Hi. Ähm, ich darf mit hohem Stolz sagen, äh, dass ich auch zwei äh, Leute aus meiner regulären DSA-Gruppe hier quasi gewonnen habe, sich in den Winterwald hm. zu wagen. Ähm, Bailey hat schon Erfahrungen mit dem Winterwald in der ähm, ursprünglichen Fassung sozusagen, also das, was in diesem wunderbaren kleinen Büchlein steht, das ich an der Stelle immer erwähne. Es ist von System Matters, ursprünglich geschrieben von Clint Krause und dann halt eben übersetzt und im Deutschen verlegt von System Matters. Wir benutzen hieraus die Regeln die sehr kurz und übersichtlich sind. Wir benutzen hingegen nicht die Inhalte, sind also insofern quasi vollkommen spoilerfrei. Äh, die Regeln kurz zusammengefasst, ähm, es ist ein Erzählspiel, bei dem man die ganze Zeit in der dritten Person Vergangenheit spricht. Und die Regeln sind, die Spieler können Kältemarker kriegen und wann immer der Meister verlangt, dass ähm, man eine Probe auf Wetter surft, so meistens klingt das dann so, konnte Mrs. Rodriguez in der Dunkelheit etwas feststellen. Dann würfelt Mrs. Rodriguez und wenn sie höher würfelt als die Anzahl der Kältemarker, das sind diese kleinen Schneeflocken, die ihr schon über den Gesichtern seht, äh, dann hat sie es geschafft und hat sie äh, gleich oder weniger gewürfelt, dann hat sie es nicht geschafft. Meistens mit eher unangenehmen Folgen oder einfach dadurch, dass sie nicht weiß, was los ist. Ähm, ja, oh. Das ist aber tatsächlich erstmal schon alles. Ähm, zu den beiden äh, kommen wir gleich. Ich muss jetzt erstmal ähm, meine lieben Mitspieler noch mal für einen kleinen Moment stumm und taub stellen. Ah. Äh, denn ich möchte jetzt noch mal quasi allein für die Zuschauer äh, erklären, worauf sie sich heute zu richten haben. Ähm, mit den beiden habe ich das im Vorfeld abgesprochen, ähm, was sie so eventuell vertragen können und was nicht. Ähm, mhm. Aber ich wiederhole das jetzt noch mal für die Zuschauer und da das eventuell für die Spieler Spoiler gefährlich ist, äh, seid ihr mal ganz kurz ins Off gestellt. Genau. Ähm, wir haben heute eine Winterwald-Folge vor uns, die, ähm, ich denke, sich ein bisschen gewaschen haben könnte. Äh, da wir uns in der Zukunft befinden, im 24. Jahrhundert, kann dabei sehr viel Verschiedenes äh, vorkommen. Ähm, wir werden äh, etwas mehr Gewaltdarstellung haben wahrscheinlich auch als sonst. Also es gibt die Möglichkeit schweren Waffeneinsatzes, es gibt... Die Möglichkeit von ähm, merkwürdigen Wesen zerfetzte Körper zu finden ähm, oder eben blutige Überreste von jemandem, der schon vorgelaufen ist. Ähm, es wird wahrscheinlich Rieseninsekten geben, Alien-Kreaturen, Kreatur Untote, die wie von schwarzem Teer überzogen und was dergleichen mehr ist. Wenn ihr das in Detailliert haben wollt, gebe ich euch einmal ganz kurz einen Chat ein Chat-Command ein, nämlich Inhalt. Und da findet ihr ein Google-Dokument, auf dem ähm, ich nochmal versucht habe, möglichst viel auch detailliert zu, zu, zusammenzufassen, was hier drin vorkommt. Und wenn irgendwas davon euch, bei euch da ähm, Übelkeit auslöst oder sagt, nee, bitte nicht, dann ist vielleicht die heutige Sendung nicht unbedingt was für euch. Gut. Aber das äh, erledigt habend, schalte ich die anderen beiden jetzt wieder ein. So, da sind sie wieder. Ja. Ja. Genau. Ähm, das hier heute ist sozusagen mein... Kleines Mini-Anthologie-Staffelfinale. In der ersten Folge waren wir im Lothringen des 11. Jahrhunderts, also Mittelalter, westliches, mittleres Europa, eigentlich so ein bisschen so die Gegend aus ja, so von Aachen herum. Ähm, in einer zweiten Folge sind wir dann ein paar Jahrhunderte nach vorne gesprungen und waren im Österland des 14. Jahrhunderts. Österland noch eine... Ähm, Provinz sozusagen des sich noch zu bildenden Finnlands, in dem es relativ eisig zuging. Und nun machen wir einen ganz großen Sprung von zehn Jahrhunderten weiter und wir befinden uns im 24. Jahrhundert. In der Zukunft. Wir befinden uns auf einem sogenannten Prospektionskreuzer. Die ähm, Allianz aller irdischen erd Völker hat ähm, mittlerweile sozusagen die Sterne erobert und schickt immer wieder diese Kreuzer aus, die eigentlich gleichzeitig auch die Speerspitze der Entdeckung des Weltraums sind. Sie heißen aber Pro Pro Prospektionskreuzer, weil ihre hauptsächliche Aufgabe darauf ausgelegt ist, Rohstoffe zu finden. Sie scannen Planeten, äh, gehen notfalls mal mit einer Bodencrew runter, nehmen ein paar Proben und markieren diese dann für die möglicherweise folgende Abbauflotte. Gleichzeitig haben die Prospektionsschiffe aber auch die Aufgabe, alles festzuhalten, was irgendwie interessant ist, ungewöhnlich ist oder zum Beispiel auf außerirdische Lebensformen oder vorheriges Leben schließen lässt. Und ja, es, es wären nicht die ersten Fundstücke, die tatsächlich gefunden worden sind. Der Prospektionskreuzer IPC-13 mit dem schönen Beinamen Fearless hat nun einen fremden Himmelskörper entdeckt. Und die Scanner haben hier eine Anomalie festgestellt. Dieser Himmelskörper besteht eigentlich nur aus Fels. Völlig lebensfeindlich. Hat eine Atmosphäre, die für den Menschen eigentlich nicht atembar ist. Und für Pflanzen eigentlich auch nicht gedacht. Dennoch offenbarten die Oberflächenscans, dass an einer Stelle auf dem Planeten, begrenzt aber doch recht ausladend, ein Wald steht. Das... War natürlich merkwürdig und die Nachricht, die sofort von der Kommandatur und der Admiralität zurückkam, war, untersucht diesen Wald. Es hat sich eine kleine Bodentruppe zusammengefunden aus einem Techniker namens äh, Aaron Kent und zwei anderen, die mit einem Shuttle in ein Basislager auf der Oberfläche gereist sind, um von dort aus Untersuchungen vorzunehmen. Wer sind die beiden? Die mit dem Techniker Aaron Kent dort unten gelandet sind. Also, fang du an. Wer, wen spielst du? Wer bist du? Ja, also ich bin Dr. Hannah Lecter. Ähm, auch Hannah oder ganz privat Henny genannt. Und ich bin Bordärztin und Psychologin. Und die Referenz ist bewusst gewählt. <lacht> Dann ist noch eine zweite Frau mit dabei. Ähm, wer ist das, liebe Belinda? Äh, die Emilia Rodriguez. Sie ist eine Xenologin, also eine ähm, Expertin auf dem Gebiet von ähm, der Forschung von Alienrassen und Sprachen. Und äh, ist schon äh, recht äh, aufgeregt, was diesen Planeten angeht, da es ja äh, sehr ungewöhnlich ist, dass da einfach so ein Wald wächst. Und die ähm, Drohnenaufzeichnungen waren auch recht ähm, kurios. Ja, jetzt habe ich tatsächlich auch mal daran gedacht, uns unsere Bilder einzublenden. Wir sind jetzt tatsächlich auch im Bild mit allem drum und dran. Oh. Äh, es tut mir leid. Äh, ja. Hätte man mir schnell mal im Chat sagen können. Äh, aber gut, wir haben ja noch nicht so richtig angefangen. Alles gut, alles gut. Ähm, ja. Aber es, war ja auch, es ging ja auch ums Hören. Also haben wir uns jetzt alle schon mal auf die richtige Lautstärke eingestellt. Äh, völlig unbeachtet sonstige optischer Reize. Das ist ja auch gut. Wow. Ja. <lacht> genau. Ähm, was natürlich passiert, wenn so ein Bodengang oder Landgang vorbereitet wird, ist, man hat einen, klar, eine acht äh, modulare Basis aus einfliegbaren Einzelteilen. Die werden also quasi direkt mit dem Shuttle im Schlepptau in die Atmosphäre verbracht, bauen sich mhm. dort quasi von selbst auf und bilden so kleine Hangar-Bunker, die auf jeder Oberfläche Halt finden können. Und mhm. ähm, mit ihren mittlerweile sehr komfortabel praktischen Raumanzügen kann die Bodencrew dann entsprechend dort aufschlagen, das Basislager ähm, in Betrieb nehmen und von dort natürlich erst einmal Drohnen losschicken. Mhm. Die Crew hat natürlich auch zusammen mit Hilfe des Technikers, des Tech-Sergeants, einige Drohnen in den Wald geschickt. Und was auffällt, ist, dass erstmal hier und dort verliert man recht schnell den Kontakt zu den Maschinen. Und es ist oftmals auch schwierig, sie irgendwie wiederzubekommen. Und langsam entwickelt sich das Ganze zu einem Problem, denn die Drohnen werden weniger und weniger, obwohl man ja ein paar Ersatz mitgebracht hat. Und die Kartendaten, die man bekommen hat, sind irgendwie sehr unübersichtlich. Irgendwie so hier ein Stück, da ein Stück und ähm, auch die Funksignale lassen irgendwie auf komische Sprünge schließen. Also sie scheinen von einem Moment auf den anderen eine ganz andere Entfernung angenommen zu haben. Oder Datenpakete werden in falscher Reihenfolge an den Hauptcomputer geschickt und dergleichen. Aber nicht nur das. Es wurden auch auf den Bildern, die die Drohnen eingesandt haben oder auf den Live-Feeds, komische Dinge gesehen, ähm die Xenologin Emilia Rodriguez hat da irgendwie was beobachtet. Was hatte sie beobachtet? Auf ähm, den Aufzeichnungen äh, konnte sie, ähm, äh, was aussieht wie eine menschliche Silhouette, erkennen. Allerdings ohne Raumanzug, der durch den Wald ähm, spaziert ist. Ähm, was recht ungewöhnlich ist, weil es eigentlich keine Überlebenschance für Menschen ohne halt den Raumanzug da ähm, geben kann. Äh, und als die Drohne diese Aufzeichnung gemacht, hab, ähm, auf, äh, gemacht hat, äh, ist das Bild schon sofort verzerrt worden und der Kontakt ist abgebrochen. Und mehr konnte man nicht erkennen. Okay. Also Dr. Hanna Lecter ist da ein bisschen sehr skeptisch, was die psychische ähm, Leistung von Emilia angeht. Sie ist sich nicht sicher, ob sie da ein bisschen halluziniert hat oder nicht. Und deswegen äh, beobachtet sie Emu Emilia ganz genau. Aha, <lacht> okay. Ja, ähm, nachdem nun äh, mittlerweile einige Boden- äh, und wie auch Luftdrohnen, also es gibt sowohl ähm, laufende, stachsende, ähm, quasi liebevoll Hunde genannte Drohnen, ähm, die verschiedenes, schwieriges Gelände erkunden können, auch selbstständig Bodenproben nehmen können. Äh, von denen hattet ihr nur eine. Und daneben verschiedene sogenannte Kugeldrohnen, schwebende Kugeln, die Kameraaufnahmen machen können und äh, Gelände kartografieren und dergleichen. Ähm, nachdem von diesen einige verschwunden sind und nun auch äh, der Hund weg ist, ähm, hat sich der Tech-Sergeant ähm, Aaron Kent, der noch, re noch ein relativ nahes äh, Signal eigentlich vom Hund hatte, ähm, auf in den Wald gemacht. Er hat sich seine Schaufel geschultert. Schaufel ist hier ein Codename für ein sehr, sehr kompliziertes und teures Gerät mit einer modularen Monofilamentklinge, um Erde auszuheben und Bodenproben zu nehmen. Und es ist jetzt schon einige Stunden Standard-Erdzeit weg, seit der Tech-Sergeant in den Wald verschwunden ist. Und plötzlich meldet die KI, dass bei Aaron Kent die Vitalzeichenkontrolle nicht mehr möglich sei man habe die Verbindung verloren. Und so macht sich also der Rest der Bodencrew auf in den Wald. Was nahmen die zwei mit in den Wald? Ähm, also Emilia ähm, nimmt äh, ihren Plasmakutter mit <lacht> und äh, Proviant natürlich. Also ein um, Minenwerkzeug, mit dem man Dinge zerschneiden kann. Ja, genau und dann halt ähm, verschiedene kleine Glasflächen und äh, um Proben halt darin ähm, reinzutun. Ja, die ähm, Hannah nimmt auf jeden Fall ihren Arztkoffer mit. Ähm, da sind alle essentiellen äh, Apparate dabei, äh, um Sachen zu messen, äh, eventuellen Skalpell auch und natürlich eine Waffe, falls irgendwie was passieren sollte, denn immerhin sind wir auf einem anderen, den wir nicht kennen. Mhm. Ja, und das war's. Was denn für eine Und Waffe? natürlich probierend. Ähm, ja, <lacht> auch eine Laserwaffe, die sowohl äh, für Wundheilung gedacht ist, also um äh, offene äh, Wunden zum Beispiel zu vernarben, also zu, zu versorgen, zu ja. Versorgen, genau, das war das Wort, ähm, aber deren Leistung so stark, ähm, Hochgedreht werden kann, dass sie auch tatsächlich dann ähm, bedrohlich werden kann. Also so einen kleinen Laser. Mhm. Okay. Ähm, außerdem gehörte zur Standardausrüstung der gesamten Bodencrew äh, die Augmented Reality Linsen, die jedem ähm, Mitarbeiter des äh, Kreuzers ähm, immer schon im Vorfeld implantiert oder eingesetzt wurden und die es ermöglichen, dass in ihrem Blickfeld jederzeit Dinge nach Art eines HUDs, eines Heads-up-Displays, eingeblendet werden können. Äh, wie zum Beispiel Kartendaten, ein Kompass, äh, kurze ähm, Datenbankeinträge, bei denen man irgendwelches Wissen und dergleichen abrufen kann. Sowie verschiedene Geräte wie Handscanner und dergleichen, die einfach zur Standardausrüstung gehören, um ähm, etwas, was man gefunden hat, über einen kurzen Scan eventuell mit der Datenbank abgleichen zu können und zu schauen, ob man weiß, was man dort gefunden hat. Okay. Ähm, so ziehen die beiden in den Wald. Erst einmal in ihren Raumanzügen, die an sich ganz komfortabel zu tragen sind und ein sogenanntes Exo-Modul haben, über das ähm, Atemluft bereitgestellt wird, für auch durchaus sehr, sehr lange Zeit, wenn es sein muss. Ähm, die Technik ist hier sehr weit vorne. So gehen also diese beiden nun in den Wald, gingen nun in den Wald. Und das Erste, was sie bemerken, ist, dass, obwohl sie ihre tollen Raumanzüge mit den Exomodulen trugen, sie eine unglaubliche Kälte umfingen, die ihnen sofort den Körper und Glieder kroch und sich sofort ihrer Finger und Füße bemächtigte. Der Wald selbst, so sagen die Datenbanken, macht den Eindruck eines normalen, aber eher kahlen, kargen Waldes, wie er wohl mal auf der Erde gestanden haben musste. Und die Stimme der KI Fearless spricht ähm, in die Köpfe der beiden oder vielmehr in die Ohrhörer. Rücken Sie vor zum Quadranten B3, letzter bekannter Aufenthaltsort von Tech Sergeant Aaron Kent. Mhm. Und so ja. gingen die beiden in den Wald. Wie machten Sie sich auf den Weg in den Wald? Was war Ihre Vorgehensweise? Wir, also sie ähm, ging äh, vorsichtig, aber halt recht schnellen Schrittes und entschlossen äh, hinein und die äh, Emilia hatte halt ihre Hand an dem Plasma äh, für den Fall des Walles. Ja, ähm, die Hanna ist mit Zügen Schritt hinter der Emilia. Ähm, Sie möchte sie am liebsten vorgehen lassen, weil sie sich am hinten sicherer fühlt, weil so Bodenausflüge sind für sie eigentlich doch sehr ungewöhnlich. Mhm. Und dementsprechend ist, Emilia, äh, ist Hannah sehr vorsichtig. Ja, was beide stets bemerkten und schon nach kurzer Zeit ist, dass scheinbar ihre Augmented Reality, ihre AR-Linsen, ein wenig störeinfällig gegenüber dieser Umgebung zu sein schienen. Denn hier und dort knackten erste Störgeräusche in ihre Kopfhörstücke äh, und äh, auch in, ihrem, in ihrer optischen Darstellung flimmerte gelegentlich etwas wie weißes Rauschen optisches in, in ihrem Bild. Hier und dort ein ganz kurzes Aufflackern, fast aussehend wie ein Schämen, aber bevor man sich wirklich mit den Augen darauf konzentrieren konnte, war es meistens schon wieder verschwunden. Ach. Ding und, sie drehte, und Emilia drehte sich zu henna um. Hast du auch diese Probleme mit ab und zu irgendwelchen flirrenden Bildern? Ähm, ja, Emilia, ähm, ja, Hannah, äh, Hannah ist ein bisschen verunsichert, weil sie sich sehr auf die Technik doch verlässt und ähm, sagte besorgt zu Emilia, ja, ich kann dich auch zwischenzeitlich nicht immer gut verstehen. Also mhm. bitte bleib immer in meiner äh, Sichtweite. Ja, es wäre besser, wenn wir zusammenbleiben. Ja, auch die sonst glasklare Verbindung zwischen den beiden schien nun ein wenig schlechter zu sein, hier und dort ein wenig abzuflauen, schlechter zu werden, um dann wieder mit voller Lautstärke hineinzusprengen. Äh, hm. Aber mhm. soweit zeigte sich ihnen erst einmal nichts Besonderes, außer der Tatsache, dass sie sich in einem Wald auf einem sonst absolut toten Planeten befanden. Erneut kam eine an Anweisung der KI des Schiffes mit den Worten Nordwärts Richtung Quadrant B3. Die beiden suchten sich zu orientieren. Der Kompass im HUD von Emilia Rodriguez zeigte Norden an. Rechts. Der Kompass von Hannah zeigte im HUD auch eine Richtung Norden an. Und die war geradeaus. Oh. Ähm, so wie es aussieht, ähm, tja, haben wir zwei verschiedene Richtungen hier. Ähm, ähm, was ähm, konnte Emilia denn sehen, wenn sie in die Richtung rechts äh, schaute? Also das, was auf ihrem Kompass angezeigt wurde für Norden. Yeah. Der Wald war dort nicht anders, als er auch geradeaus lag. Hohe Säulen von kahlen Bäumen, möglicherweise klassifizierbar als Eichen oder Fichten. Es machte auf die beiden, die diese Umgebung kaum gewohnt waren, keinen besonders unterschiedlichen Eindruck. Im Gegenteil, wenn sie sich umdrehten, waren ihnen nicht mal unbedingt mehr klar, wo sie zuletzt lang gegangen waren. Sind da Fußspuren... Waren da Fußspuren zu erkennen auf dem Boden von Aaron? Zu, zu Beginn waren die beiden Fußspuren gefolgt, die sich auch mit ähm, Hilfe eines Handscanners relativ leicht illuminieren ließen. Und nun, wenn äh, Emilia Rodriguez den äh, Handscanner bemühte, konnte sie wieder Fußspuren ausmachen. Wieder in bläulichem, holografischem mhm. Licht erleuchtet, sah sie eine Fußspur, die entsprechend ihres Nordkompasses nach rechts führte. Ah, okay. okay. Das, ähm, äh, dieses Ergebnis teilte sie dann Hannah mit und sagte, ja. sie, hier sind Fußspuren, ähm, wir sollten also besser nach rechts gehen. Henna ähm, möchte gerne natürlich auch äh, nach vorne schauen und gucken, wie sich dort äh, die Umgebung gestaltet. Konnte Hannah im Norden etwas erkennen, und das äh, erkläre ich jetzt noch einmal zu Anfang. Wenn ich die Frage so stelle, ist mhm. es der Moment, an dem der Spieler würfeln muss. Das heißt, ja. ähm, noch einmal kurz zur Erklärung, du würfelst einen wie sechs und würfelst du höher okay. als deine Anzahl deiner Kältepunkte, von denen ihr anfangs immer standardmäßig einen habt, mhm. dann hast du es geschafft. Okay, dann wirklich ich mal. Hannah hat es hat's nicht geschafft. Sie Nein. sieht nichts. Erkennt Hannah zumindest. Konnte vor sich im Wald nichts erkennen als einen leichten, dunstigen Nebel, der sich zwischen den Bäumen hindurchzog. Aber sonst war es ihr nicht möglich, wirklich etwas darüber zu sagen, wo sie waren oder wo sie sich hinbewegten. Ähm, Henna möchte gerne, also Hannah checkte die Fußspuren, äh, die sie vorher gesehen haben, mit den jetzigen Fußspuren und ähm, erkennt Hannah Unterschiede. Die Fußspuren waren von relativ schweren Stiefeltritten. Das klassische Profil äh, der Raumanzüge, die alle Bodenmitarbeiter der IPC Fearless trugen. Äh, mhm. Es waren im Grunde dieselben Fußspuren und dieselbe Größe. Wollte Hannah auch versuchen, mit ihrem Handscanner die Fußspuren weiter zu verfolgen? Genau. Hannah würde jetzt, ähm, hat jetzt die Absicht, einmal die Fußspuren zu untersuchen. Für Hannah liefen diese Fußspuren weiter geradeaus in der Darstellung des Handscanners. Oh. oh okay. Ähm, natürlich teilte das Hannah Emilia mit und sagte, ähm, ja. Bist du dir sicher, Emilia? Denn mein Handscanner sagt, die Fußspuren zeigen nach geradeaus. Aber du kannst es doch auf meinem Handscanner ablesen. Es zeigt nach rechts. Wieso sagt dein, dein Scanner geradeaus? Ich. Ach, ich verstehe das nicht. Das ist wirklich merkwürdig. Als, Aber wir okay. müssen uns. Als Hannah Lektor auf, auf den Handscanner von äh, Emilia Rodriguez schaute, konnte sie da etwas erkennen? Mm. Okay. Äh. Ja, Hannah Sieber. Ja. In einem flüchtigen Blick sah sie, als äh, Emilia den F Scanner grob in die Richtung der Fußspuren hielt, die sie wohl vermutete, dass der Scanner dort nichts anzeigte. <lacht> okay, ähm. Da Hannah schon von Anfang an ähm, etwas besorgt war um Emilia, äh, sagt Hanna äh, in einem sehr beißenden uh, und autoritären Ton, ähm, Emilia, wir gehen jetzt geradeaus. Aber mein Handscanner, ich aber ich sehe auf deine überhaupt nicht irgendwelche Fußspuren. Wieso sollten wir geradeaus gehen, wenn. Na gut, okay, in Ordnung. Machen wir einfach das. Okay. Und so wurde auf die ranghöhere Offizierin gehört und die beiden machten ihren Weg weiter geradeaus in den Wald. Mit einer merkwürdigen Spannung in der Luft zwischen den beiden. Nach einer Weile wurde der Wald etwas dichter und es schien als würde mehr Laub auf den Ästen sein. Es war allerdings alles von einer merkwürdigen dunkelgrün-gelben Färbung und weiterhin zog Nebel zwischen den Bäumen umher und es blieb einfach unnatürlich kalt hier. Konnte einer von beiden zwischen den Bäumen vorne gerade weg etwas erkennen? Ja. Henne erkennt nicht. Ähm, Emilia Rodriguez sah geradeaus plötzlich so etwas wie einen Schemen. Für einen Moment hielt sie es für ein weiteres Störfeuer der AR-Linse vor ihrem Auge, die wieder einmal irgendein Störsignal oder ein Rauschen vor ihre Retinas projizierte. Aber dann war sie sich sicher, für einen Moment eine Gestalt gesehen zu haben. Eine Gestalt, die in Profil und gebückt dort stand. Aber merkwürdig war, es war eine Silhouette, gefüllt wie von optischem weißem Rauschen. Hm. Dann flackerte ähm. sie kurz und schien aus ihrem Blickfeld zu verschwinden. Und Emilia ähm, drehte sich zu Hannah um und sagte, ich hab da vorne gerade eine Gestalt gesehen, aber da das Dis ähm, Display ja ein bisschen Störbilder hat, ähm, ich kann nicht genau erkennen können, ob das Aaron ist oder nicht. Äh, ich bin dafür, dass wir dem nachgehen. Ähm, ja. Weiter, also Hannah ist natürlich weiterhin besorgt, aber stimmt äh, Emilia bei und sagt, okay, dann geh vor. Ja, und Emilia ging vor. Emilia machte lenkte ihre Schritte zu der Stelle, an der sie den merkwürdigen Schemen auftauchen und rauschen hatte sehen, blieb plötzlich vor einem Baum stehen und sah dort eine dampfende Flüssigkeit auf dem Boden. Dunkel. Und sie schien von der Rückseite des Baumes, vor dem sie standen, zu rühren. Denn von dort dampfte es noch mehr. Sie ähm, hielt ihren Handscanner über diese Flüssigkeit und äh, ließ es scannen. Der Datenbanksabgleich äh, bestätigte sofort eine ungute Vermutung. Blut. Menschliches. Oh. Okay. Das äh, teilte sie natürlich Hannah mit. Okay. Ähm, Hannah scannt das natürlich auch und möchte auf die medizinische Akte äh, zurückgreifen von unserer Crew, um mhm. abzugleichen, ob das eventuell das Blut unseres Technikers ist. Ja. Mit äh, Sonderauthentifizierung äh, der medizinischen Offizierin Hannah Lecter ließ sich äh, das Blut das Gefundene mit den Personaldaten abgleichen der IPC Fearless. Und kurze Zeit später bereits warf die KI ihr die Akte von Tech-Sergeant Aaron Kent auf ihre AR-Brille. Ah, oh oh. Ähm, Hannah, die höchst irritiert ist, teilt äh, das der Emilia mit und äh, sagte in einem ähm, sehr besorgten Ton, ähm, Emilia, dies handelt sich um das Blut unseres Mitglied ist. Ähm, oh. Wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Oh, das ist gar nicht gut. Wer weiß, was ihm zugestoßen ist. Er braucht unbedingt medizinische Versorgung. Das hier ist eine ganz schöne Menge Blut. Äh, es schien den beiden so, als würde auf der anderen Seite des Baumes, die ihnen abgewandt war, noch deutlich mehr davon dampfen. Ähm, ist da, äh, War da eine Blutspur, die die beiden verfolgen konnten? Diese Spur schien Teil einer, tja, einer größeren Menge verstreuten Blutes zu sein, das auch von der anderen Seite des Baumes herrührte, um die die beiden noch nicht herumgeschritten waren. Ähm, dann ging Emilia um den Baum. Hannah folgte. Was sie dort fand, war der sehr unschöne Anblick eines an den Baum gedrückten und dort zerfleischten Leichnames. Es waren hm. nur noch die Hosen und Stiefel wirklich auszumachen und der Rest relativ weit in der Umgegend verstreut. Okay. Hätten, hätte der Scanner ähm, nicht bereits Hannah, eine, hm? Ja, Henna begutachtet äh, den Leichnam und möchte äh, feststellen, was eventuell die Todesursache hätte sein können. Henna ähm, scannte den Leichnam und mhm. ähm, bekam eine Reihe von Diagnosen über multiple Traumata, Schnittwunden und Beißwunden. Äh, die rangierten von äh, physischer Gewalteinwirkung, ähm, Verletzungen durch wilde Tiere. Ähm, irgendwo schien sogar einmal die Diagnose einer Schussverletzung aufzutauchen. Und mhm. äh, für einen kurzen Moment schien ihre AR-Ansicht, ihr HUD, vollkommen geflutet von medizinischen Informationen, die sie fast alle nicht aufnehmen konnte. Mhm. Ähm, Hanna möchte auch das Blut untersuchen, um zu gucken, ob da irgendwelche toxischen Einwirkungen sind. Ähm, mit ihren medizinischen Instrumenten konnte sie das Blut untersuchen, aber allerdings mhm. keinerlei toxischen Substanzen in vermischt feststellen. Gut, Henna ähm, teilte das natürlich der Emilia mit und sagte, ja, er scheint durch diverse Sachen zu sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, was es ja alles sei, äh, sein könnte. Äh, mir wird gesagt, ist das eine Schusswaffe, Tierbisse? Ähm, ja, wir müssen gucken, was hier im Wald ist. Wir sind nicht allein. Hast Schusswaffen, Tierbisse und das alles auf nur einen Menschen? Was, was ist denn hier los? Und Emilia drehte sich ähm, etwas äh, beklommen um. In diesem Augenblick erhielt Emilia über ihren Kommunikationsteil ähm, ein kurzes Rauschen und anschließend die Ansage der KI. Vitalzeichen von Tech Sergeant Aaron Kent geortet. Quadrant B3. Machen Sie Ihren Weg nordwärts. Ähm, und Emilia äh, sagte zu ähm, Hannah, äh, anscheinend ist die ähm, AI nicht richtig eingestellt. Wir haben Aaron gerade gefunden, aber die KI sagt, wir sollten trotzdem weiter nordwärts gehen. Ich bin mir nicht sicher, was das heißen soll. Ähm. okay. Hannah, Anna, äh, Hannah, äh, weiß nicht, was sie tun soll. Und äh, fragt, ich habe also hab nichts gehört, äh, die KI hat nicht mit mir gesprochen. Bist du dir sicher, dass das kein Sendungsfehler war? Ähm, ich, also anscheinend ist es einer. Wir haben Aaron bereits geortet. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es nicht Aaron ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was die äh, KI da äh, von uns möchte. In diesem Moment erhielt auch Hannah eine Botschaft der KI, mit einem kurzen Pssst Objective updated. Vitalzeichen von Tech Sergeant Aaron Kent geortet. Quadrant B3. Bewegen Sie sich nordwärts. Okay. Äh. Hannah äh, wird jetzt leicht aggressiv und sagt: ähm, Ich bin mir ja nicht sicher, ob die KI ähm, voll funktionstüchtig ist. Sie sehen doch hier gerade den Leichnam. Und er kann doch nicht weiter leben. Ja, ich bin mir auch sicher. Ich denke, wir sollten ein Signal um, ans Schiff geben, das uns einen kleinen äh, Trageroboter sendet, der, der den Leichnam von Aaron hier abholt. und äh, Der wird dann zurück zum Schiff gebracht und dann fliegen wir auch wieder zurück. Und Emilia drehte sich okay. um und schaute sich um. Allerdings bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, aus welcher Richtung wir gekommen sind. Ähm, weißt du noch den Weg zurück? Henna ähm, äh, schickt doch mal eine Nachricht äh, ans, äh, an, an, das, an unser KI-System und fragt nach, äh, schicke uns bitte doch einen Plan, wie wir zurückkommen. Von der KI kommt zunächst eine Antwort, kam zunächst eine Antwort. Madeweg ähm, mhm. zur gegenwärtiger Position, angeordnet. Gegenwärtige Position, Quadrant Q7. Dann nach kurzer Zeit wieder, Vitalzeichen von Tech Sergeant Aaron Kent, geordnet, Quadrant B3. Machen Sie Ihren Weg südöstlich. Ähm, okay. Ähm, die KI, also Herna, ist jetzt mhm. vollkommen weg und sagt: Die KI hat mir gerade gesagt, dass äh, Aaron sich bewegt hat. Das und zwar. Kann man nicht sein. Äh, wir sollten. Wie finden wir den Weg zurück? Ähm, normalerweise müsste der Rückweg auf der Karte verzeichnet sein, allerdings spinnt gerade der Sensor irgendwie und ähm, es dreht sich irgendwie ein wenig im Kreis. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ist, was mit deinem System? Meins spinnt irgendwie gerade. Ja. Beim Aufrufen Hallo. der Umgebungskarte bekamen beide eine merkwürdige Sammlung von Versatzstücken, die immer wieder verschiedene Quadranten ineinander austauschten und sich nicht recht, äh, als würde die Karte sich noch im Ladeprozess befinden, auf eine finale Version einigen konnten. Von der KI kam nur noch einmal die Wiederholung Direktive. Finden Sie Tech-Sergeant Aaron Kent. Oh, so ein Mist aber auch. Irgendetwas hier in der Atmosphäre scheint wohl mit unserer Technik Unsinn zu treiben. Sehr merkwürdig. Ähm Konnten, konnte Emilia denn äh, ablesen, äh, in welche Richtung sie denn gehen mussten, um, um äh, vermeintlich Aaron noch zu finden? Also diese südöstlich war das, die ja. Richtung? Ähm, weiterhin wurde in Emilia-Rodriguez H.U.D. ein Kompass angezeigt und eine südöstliche Richtung war darin festzustellen. Sie mussten sich ein wenig nach rechts orientieren und würde dann in etwa wieder die Richtung ein einschlagen, in die sie eben gegangen waren. Okay. Ah, ähm, ja super. Das teilte sie ja. dann mit und äh, sagte, also äh, so wie es aussieht, ähm, geht es zumindest äh, südöstlich immer noch weiter und äh, wir könnten so eventuell äh, zurückgelangen. Also ich hoffe mal, dass das jetzt stimmt. Okay. Ähm, Hannah untersucht äh, de, den Boden, um festzustellen, ob sie noch andere Fußspuren findet. Ähm, wieder mit dem Scanner bewaffnet, äh, sah sie mehrere Stiefeltritte der Raumanzüge und des Raumanzüges des mutmaßlichen von Aaron Kent hier, allerdings in irreführende verschiedene Richtungen. Daneben erkannte sie ein paar weiteres Abdrücke. Es waren recht glatte Abdrücke, kaum mit einem Profil versehen. Sie schienen lediglich einen Absatz zu haben. Und hier und dort schien es, als sei noch ein C mit abgedruckt. Aha. Und hm? plötzlich hörte Hannah Lecter neben sich ein paar geflüsterte Worte. Endlux perpetuat. Und als sie herumfuhr, um zu sehen, woher die Worte kamen, war ihr für einen Moment, als würde sie in etwa 100 Metern Entfernung die Gestalt eines Mannes sehen in einer merkwürdigen Robe. Hm. Okay. Hm. Hannah. Zaute ihre Augen selber nicht. Ähm, Der so und, dann hinter äh, einen Baum trat. Ja. Oh. Okay. Mm. Ähm. Hannah ist absolut schockiert und sagte zu Emilia: Siehst du das, was ich auch sehe? Konnte Emilia das sehen, was. Emilia hat nichts von alledem bemerkt. Emilia schüttelte den Kopf: Nein, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Okay, Henna ähm, ist besorgt, dass eventuell irgendwas in der Luft liegt, die äh, mit um, dem Verstand etwas macht, und winkte da praktisch das Gesagt, also das Gesehene ab und sagt, okay, das ist nur eine Halluzination, das, was ich da sehe, gibt es nicht. Emilia wollte äh, mit dem Handscanner die Atmosphäre äh, checken, um zu sehen, ob irgendetwas Merkwürdiges in dieser Atmosphäre ist, das irgendwie mit den äh, tech, äh, mit den technischen Geräten spielen könnte oder uns mhm. irgendwie ähm, nicht beeinflussen kann. Äh, konnte. Als Emilia auf ihren Handscanner schaute, sah sie fiel ihr sofort die Statusanzeige der Exomodule ihrer helmlosen Raumanzüge ins Auge. Beide begaben den Betrieb als abgeschaltet und standby wieder. Eine Analyse der Atmosphäre ergab, dass es sich hier in ihrem Umkreis um für Menschen normal atembare Luft zu anhandeln schien. Oh. Interessant. Das teilte sie Hannah mit und sagte allerdings. Da wir sowieso so viele Störungen haben, bin ich mir nicht sicher, ob wir diesem Urteil vertrauen können. Und ich lasse definitiv den Anzug an. Ich werde nicht diese Luft atmen. Mit einem leichten Surren sprang das Exo-Modul der beiden wieder an. Mhm. Was sie durchaus zu der Vermutung führen konnte, dass es nun wohl schon eine geraume Zeit aus gewesen sein musste. Oh je. Oh. Also wir haben diese Luft geatmet. Gut. Oh. Okay. Also, Hannah nahm sich jetzt fest vor, erstmal alles, was sie seht, als äh, optische Täuschung äh, anzusehen und es erstmal nicht ernst zu nehmen. Konnte einer von beiden etwas weiter vorne im Wald erkennen? Ja. ja. Mit einem leichten Brummen und Sirren, einem zzzz, zzzz, zzzz, zzzz, flog dort eine der Borddrohnen. Der IPC Fearless durch den Wald. Ah, guck mal, Henna, da ist eine Drohne von uns. Und Emilia ging zu der Drohne hin. Beide konnten diese Drohne sehen. Sie war dort. Okay. Äh, Henna folgte. Der Drohne. Und, und Emilia. Und Emilia äh, ließ die Drohne zu sich kommen und wollte das Footage checken. Mhm. Als sie näher an die Drohne herankam, sah Emilia sofort, dass diese Drohne sehr, sehr verrostet aussah. Nicht nur verrostet. Mhm. Oben auf der eigentlich kreisrunden, kugelrunden Fläche der weißen Drohne mit ihren vielfachen Öffnungen für Scanner, Fotografien und äh, Kameralinsen mhm. ähm, befand sich sogar Moos, dunkelgrünes, kümmerliches Moos und ein paar Flechten, die auf ihr gewachsen waren. Aber der Port für den Datenablink war immer noch dort und relativ schnell ließ sich ein Ablink erstellen. Wenn Emilia klagte, Emilia Rodriguez das wollte. Ja, wollte sie. Ja, sie sah eine ganze Menge von Aufnahmen, die diese Drohne wohl vom den sie umgebenden Wald gemacht haben musste. Es schien sich um etwa die Art von Wald und Fauna zu halten handeln, in der sie bereits äh, längere Zeit nun herumgegangen waren. Plötzlich jedoch mit einigen Sprüngen und Schnitten voller weißem Rauschen sah sie einen Wald, der ganz anders aussah und üppig war, von kräftiger, grüner, strahlender Vegetation geradezu. Dann wieder ein weiterer Schnitt und sie sah nichts als Schwärze zunächst, aus der sich langsam die Gestalten von Bäumen überzogen wie von einer schwarzen, Teerartigen Flüssigkeit vor ihrem Auge zeigte. Und schließlich wieder... Zurück in dem Wald, in dem sie waren. Und etwas war merkwürdig. Die Drohne schien stehen geblieben zu sein und eine Weile einen gewissen fixierten Punkt gefilmt zu haben. Und je länger Emilia auf diesen Punkt schaute, sah sie, dass dort eine Gestalt neben einem Baum stand. Sie schien gewandet zu sein in eine Robe mit einer Kapuze. Und merkwürdige Partikel schienen um sie herum aufwärts zu treiben. Aha, ja. Und, ähm, es gab die Möglichkeit, ähm, Bilder zu vergrößern oder zu heranzuzoomen, genauer zu analysieren. Äh, das Bild ja. verblieb in dieser Einstellung eine ganze Weile. Und ähm, konnte Emilia ein äh, Gesicht erkennen von, von dieser Gestalt? In der robe als emilia versuchte das bild schärfer zu stellen und größer zu machen sah sie dass ähm, es eine einstellung gab in der es möglich war unter die kapuze des wesens oder der silhouette zu schauen okay. und als sie den bildausschnitt weiter vergrößerte sah sie dorthin da drinnen nichts als blanken stammhimmel ah, in okay. dem nichts sich zu befinden schien als der normale Weltraum, durch den sie nun lange Jahre schon gereist waren. Mhm. Und eine merkwürdige Kälte ergriff von ihr Besitz. Der Datenablenk brach ab. Die Drohne schwirrte einen Moment zur Seite und es für, für einen Augenblick war Emilia, als sähe sie genau die Gestalt mit einer ausgestreckten Hand auf sie deutend in der Ferne. Und dann verschwamm sie vor ihren Augen. Und Emilia erschreckt sich und, und stolpert zurück und sagt oh. Und äh, drehte sich zu Hannah und sagt Da vorne, da vorne, ich habe etwas gesehen, das hat auf uns gezeigt Und äh, Emilia deutete auf die Richtung, ähm, in der die äh, Gestalt zu sehen war Okay ähm, Hannah guckte wieder dahin schaute wieder dahin, ähm, absolut schockiert, weil sie genau dort ja auch die Figur sah oder gesehen hatte und ähm, offenbarte dann äh, Emilia, ähm, Emilia, ich muss dir gestehen, ich weiß nicht, ob es echt war oder nicht, ich hatte da eine Figur gesehen, eine eine Person in einer Robe und sie war ganz seltsam gestaltet, so unförmig, so in Partikeln. Hm. Ja. Ungefragt kommt in ähm, Hannahs Kommunikationsteil eine Auskunft der KI mit Übersetzung et lux perpetuat. Das ewige Licht leuchte ihnen. Okay. Ähm, Hannah, ähm, er fragt eine Übersetzung beziehungsweise, was diese äh, Wortzusammensetzung in welchem Kontext, was das auch für einen Sinn gibt. Requiem. Okay. Religiöser Gesang. Erde. Viele Jahrhunderte. Zahlreiche Nachweise. Wünschen Sie eine Auswahl? kam die Antwort der KI. Henna sagte Ja. Und sofort wurden ihr zahlreiche Werke, sowohl poetischer, wie auch musikalischer Natur vorgeblättert, die offensichtlich allesamt auf der Erde jener Zeit entstanden waren. Ähm, besonders prominent ähm, in Gebetsbüchern offensichtlich von Klerikern der sehr frühen Zeit des Menschen, ähm, wie auch in verschiedenen Kompositionen hoher Kunstfertigkeit. Hm. Okay, äh, ja, Henna deutete auf die Fußspur, die sie ja eben gefunden hatte, äh, zeigte dies Emilia. Und sagte, äh, vielleicht sollten wir dieser Spur folgen. Ähm, ja, bist du, ja, wenn du möchtest. Ja, ich bin mir nicht sicher, ich würde eigentlich am liebsten aus diesem Wald raus. Äh, ich bin mir, aber ich meine, es stimmt, dass hier eine Gestalt umherirrt, ähm, ist wirklich schon sehr merkwürdig. Ähm, ja, ich, ähm, ich folge. willst Oder willst du, dass ich vorgehe? Ähm, ja. Geh lieber vor. Okay, und Emilia ähm, holte ihren Plasma Cutter jetzt heraus und hielt ihn in der Hand und ging vor. Emilia, sobald sie den ersten Schritt tat, erhielt eine neuerliche Nachricht der Schiffs -KI, die ihr mitteilte: Auswertung von Datenablink der Kugeldrohne fertiggestellt, äh, Breadcrumb Trail verfügbar und äh, vor ihrem holografischen Auge der AR Linse wurde für oh. Emilia und nach kurzer Synchronisationszeit auch für Hannah ein mhm. Streifen auf dem Boden dargestellt. Ein holografischer, der ihnen eine Spur gab, der sie folgen konnten. Und diese Spur deckte sich in etwa mit der Richtung, in die sie bisher gehen wollten. Okay. Okay. So folgten Dann ja, die beiden dem Breadcrumb-Trail, wie es äh, in der Fachsprache der ähm, Kartographiedrohnen hieß. Einige Zeit ging in diesem Wald vorüber und keiner von beiden war recht klar, wie lange sie schon unterwegs waren, aber beide verspürten sie allmählich eine schwere Müdigkeit in den Beinen. Dennoch setzten sie den Weg langsam fort und sie merkten, dass der Wald um sie herum belebter und grüner wurde. Und immer mehr fanden sie dicke Moospolster an den Stämmen und äh, die Kronen schienen höher zu werden und äh, immer weiter nach oben, sodass schon fast nicht mehr abzusehen war, an welcher Stelle die Baumkronen überhaupt aufhörten. Mhm. Immer dichter wurde es und dichter. Plötzlich standen sie vor einem Baum, der den Umfang von mehreren 20 Metern oder dergleichen hatte. Und Wurz Wurzeln so hochgezogen hatte, dass man zwischen ihnen ein Zelt aufschlagen hätte können. Mhm. Hm. Okay. Ähm, Hannah analysierte mit ihrem Handscanner ähm, den Baum und die nähere Umgebung des Baumes. Ja. Ähm, wieder spuckte die der Datenbankabgleich mit der schiffski ähm, einige Ergebnisse hervor. Es gab Farne offensichtlich, es gab verschiedenste Rangpflanzen und Moose, Flechten. Und ähm, einer der Bäume wurde klassifiziert als ein Sequoia. Ausgestorbene Baumart. Erde. Okay. Ähm, Hannah wird jetzt leicht euphorisch äh, und sagte, oh, Emilia, du kannst es nicht glauben, es handelt sich hier um diesen Baum und Bäume, um diese Fahnen, um ausgestorbene Arten. Das ist Erde. Oh. Das ist das letzte Leben hier. Das ist ja höchst interessant. Erstaunlich. Und Emilia ähm, äh, schnitt mit äh, ihrem äh, Plasma-Cutter ein Stück von einem Ast ab und nahm ein paar ähm, äh, Erdproben mit und tat äh, halt äh, legte sie in ihre äh, diese Gläs, Gläschen ja. Ja. als Emilia ein Stück des Holzes von dem äh, großen Baumabschnitt äh, löste sich eine ganze Platte der Rinde ab und darunter waren alle, darunter befanden sich eine, ein ganzes Gewusel von faustdicken krabbelnden Maden <lacht> oh. <lacht> oh. Hätte ich ja nicht gedacht, dass äh, diese Bäume so viele Maden ähm, innehaben, ne? Interessant. Und sie nahm auch eine Made mit und steckte sie ins Glas. Die Made schien, war in etwa handtellerlang und in etwa daumendick. Und das ganze Gewusel schien äh, unterhalb des Baumes an der Rinde gefressen zu haben, so dass diese ein Stück weit abgeblättert war, als Emilia den Ast abgeschnitten hatte. Mhm. Die Größe des Insekts, in das sich diese Maden einmal verwandeln würden, war schwer anzunehmen. Aber hier und dort konnten die beiden ein merkwürdiges Brummen in der Luft hören. Mhm. Mhm. Ähm, konnte Emilia ähm, etwas von den Insekten sehen, wenn sie sich umschaut oder nach oben schaute? Konnte sie? Achso, ja. Mhm. Mhm. Äh, ja, ja. Mm. Einmal war es ihr, als würde ein Schatten eines großen Insekts über ihrem Kopf zwischen den Ästen hindurch huschen und für ein weiteres Mal sah es aus, als hätte sie auf einem zwischen einem Polster von großen Farnen ein weiteres Insekt gesehen. Es schien schwarz glänzend zu sein und hatte in etwa zwei Größe. Es schien sich um eine Art Fliegendes Insekt zu handeln, sechsbeinig, möglicherweise eine Art Wespe. Okay, okay. interessant. Okay. Sie, Emilia versuchte mit ihrem Handscanner noch mehr Informationen zu diesem Insekt zu bekommen. Ja. Ein Datenbankabgleich mit den Maden, wie auch den wenigen Bildern, die sie erhaschen konnte von den Insekten, ließen die KI stumm. Hm. Hm. Schließlich ähm, gab sie ein Ergebnis zurück. Nächste, nächster mögliche Treffer im Abgleich, Schlupfwespe. Okay. Aber was Emilia sofort an, äh, anhand des Eintrages sehen konnte, Schlupfwespen waren deutlich kleiner als das hier. Ja, ziemlich. Ja. Anscheinend äh, haben sie hier eine außerordentliche Nahrungsquelle gefunden, äh, die sie größer macht, als sie normalerweise sind. Ähm, ja, wir werden das später weiter analysieren. Okay. Ähm, Hannah, äh, Hannah, Schluss vor, also Hannah, die alles beobachtete, ähm, hat praktisch ähm, ihre Theorie. Äh, bestätigt gesehen, denn ihre Vermutung, also als sie den Leichnam von Aaron gesehen haben, war, dass da Bisse waren und meinte dann zu Emilia, ähm, Emilia, wenn es hier Insekten gibt, gibt es auch definitiv Tiere. Ja, ähm, schätzungsweise, ja, sie sind vielleicht nicht die einzigen, ja, in der Tat. Du hast doch auch gesagt, Aarons ähm, Leichnam wurde ähm, gebissen, also bies äh, Bissspuren auf. Richtig. Ja, im Moment haben wir nichts anderes gesehen außer ähm, diesen Insekten hier, aber ja, wir sollten äh, vorsichtig sein. Ja. Mhm. Ja. Die beiden konnten weiter einfach ihrem Trail folgen und gingen weiter durch diesen nun fast dschungelhaften Wald, in dem sie sich befanden. Immer wieder hörten sie das Brummen dieser großen Insekten um sich herum. Und okay. ab und zu wiederholte die KI die Direktive. Auffinden von Tech-Sergeant Aaron Kent. Quadrant B3, westlich von hier. Schließlich konnten die beiden etwas zwischen den Bäumen erkennen. Okay. Ja. Hannah erkannte, dass an einem weiteren sehr großen Baum, der bereits für sie als Sequoia, Redwood-Baum identifiziert worden war, zwischen zwei Groß- aufgewachsenen Wurzelfalten eine zusammengekauerte Gestalt zwischen Gespinstsitz zu sitzen schien. Mhm. Äh, Hannah, die äh, etwas äh, besorgt ist, äh, sagte nun zu Emilia äh, hindeutend, Emilia, da scheint etwa eine Figur zu sein. Siehst du das auch? Ähm, um. Konnte Emilia das sehen. Ja, auch Emilia konnte das sehen. Und äh, okay. bei näherer Betrachtung, schon aus der Ferne, schien es so, als sei einer der... Würde diese Figur einen der IPC-Fearless-Raumanzüge tragen. Oh. Oh. Ähm, ja, Emilia ähm, erkannte das und äh, dachte sofort an Aaron, obwohl sie Aaron eigentlich ähm, eben gesehen hatten, aber nichtsdestotrotz, äh, nichtsdestotrotz ähm, ging sie ähm, auf äh, die Gestalt zu und sagte, Aaron, Aaron, bist, bist du das? Als sie näher kam, sah sie, dass die Gestalt offensichtlich weder Haut noch Fleisch trug, sondern eine völlig skelettierte Gestalt zu sein schien, die in einem merkwürdigen, klebrigen Gespinst eingewickelt war. Gerade ihr Kopf schaute oben heraus als blank abgenagter Schädel und sonst genau. war die Gestalt einfach nur zusammengesunken an den Baum gelehnt gewesen. Okay. Henna ähm, sah das gleiche Bild wie Emilia. Mhm. Ähm, Hannah versucht nochmal auf die medizinische Datenbank zurückzugreifen und schaut, ähm, ob es wieder die gleichen Werte ähm, herausspuckte, äh, wie bei Aaron. Ja. Wieder dauerte es eine kurze Weile und einige Störgeräusche, bevor schließlich eine Antwort der KI die beiden erreichte. Ähm, mhm. beiden allerdings wurde ins Kommunikationsteil gesprochen. Identifikation als Tech-Sergeant Aaron Kent. Erbgutabgleich 100% positiv. Okay, das ähm, ist äußerst ungewöhnlich und Emilia macht ein paar Schritte zurück. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es scheint so, als ob wir irgendwie durch die Zeit gehen würden. Ich meine, diese Leiche ist definitiv schon länger hier als die andere Aaron-Leiche, die wir gesehen haben. Das ist sehr verwunderlich. Ja, ähm, Hannah ist auch absolut befremdet. Sie sah ja dieses kokonartige Gewebe und ähm, schaute, an, schaute sich dies nochmal genauer an, um herauszufinden, was das war. Ja. Ähm, es schien sich hier um eine Art Gespinst zu handeln. Ähm, konnte Hannah, als sie arbeitete, ähm, in dem Gespinst etwas finden? Oder bemerken? Ja. Hm. Äh, einen Moment fast. Ja. Ähm, Hätte sie, äh, wäre sie in den Brustkorb offensichtlich des äh, Leichnams gefallen, ähm, als sie vorsichtig am Gespinst entlang tastete. Und als sie gerade mhm. noch rechtzeitig ihre Hand vor der darunter befindenden Bewegung zurückzog, kroch eine fette Schlupfwespe aus seinem Brustkorb hervor und schwirrte laut und empört davon. Über oh. den beiden oh. schien das Brummen lauter okay. zu werden. Okay. Um, ja, ja. Um. Hanna, ähm, die sich jetzt ein bisschen auf Emilias Kenntnisse ähm, verlassen wollte, fragte ähm, Emilia, Henna, du kennst dich ja mit Aliens und Tieren aus, was genau weißt du über Schlupfwesten? Tja, also so wie es aussieht und da wir ja die Maden auch in dem Baum gefunden haben, die... Ähm Scheinen sich anscheinend von äh, Lebewesen zu ernähren, nicht nur von Pflanzen, sondern auch von Menschen, ob sie da drin Eier legen und wohl brüten. Es scheint so zu sein. Wir sollten diesen Ort schnell verlassen. Wir ähm, sollten. Ja. Henna, hm, die äh, immer noch ein bisschen irritiert ist, fragte dann ähm, Emilia. Sind Wespen nicht Insekten, die in Horden, also die in Nestern leben? Also gibt es ja. nicht eine Königin? Ähm, sollte, ja. Ähm, ja. Dann sollten wir auf jeden Fall Acht geben. Wir sind in deutlicher Gefahr. Definitiv, ich bin dafür, dass wir wieder zurückgehen. Ich, also, Aaron ist offensichtlich tot. Äh, der Abholroboter sollte höchstwahrscheinlich schon längst da sein und seine andere Leiche äh, abgeholt haben. Wir sollten hier nicht länger bleiben. Okay. Direktive auf Vitalzeichen von Tech-Sergeant Aaron Kent in Quadrant B3. Bitte begeben ah. Sie sich südlich. Oh. <lacht> blöde AI. Okay. Äh. Über den Beinen ähm. fing es an, immer lauter zu brummen. Okay, Sie merkten, dass in der Baumkrone ähm, über Ihnen äh, scheinbar ein wenig Aufruhr entstanden war. Also ich bin dafür, dass wir den Weg zurückgehen und wir sollten einfach sehr viel Distanz zwischen uns und diesen Besten bringen. Okay, Hanna ähm, äh, versuchte die äh, Geräusche einzuordnen und wollte wissen, ob die Geräusche der Insekten äh, von der Richtung kamen, aus dem wir kamen. Die Geräusche kamen von oben aus den Baumkronen. Das war das, was sie feststellen konnte. Okay. Ja, dann, äh... Stimmte sie dann Emilia bei und sagte, wir sollten ist Merkte henna wie etwas auf ihrem Rücken landete. Und Scheiße. Und mein ja, merkte sie. Blitzschnell drehte sie sich rum und in diesem Moment hob eine große schwarz glänzende Wespe oder was immer das auch war von ihrem Rücken ab und hatte offensichtlich bereits zu einem Stich ansetzen wollen, war aber von der oh. plötzlichen Bewegung hochgeschreckt geworden. Äh, Emilia zielte okay. mit ihrem plasma auf die Wespe und schoss. Konnte sie sie treffen? Ja, Bitte ey, treffen mich! Nicht. <lacht> Bitte, treffen mich nicht. Ja! Sie. sie drückte ab und der ähm, Energiestoß des Minierwerkzeugs äh, zerteilte die Wespe in der Luft in der Mitte, worauf diese ein merkwürdiges von sich gab. Oh mein Gott. Okay. Das Brummen über den beiden wurde in diesem Moment schlagartig lauter. Okay. Ähm, ähm, ja, Hannah schaute in... Also, über sie sahen sie, wie und, äh, eine guck, dunkle Wolke ja. von Insekten offensichtlich aus den Bäumen herunterschwirrte. Ähm, ja, sie suchte nach dem dichtesten Weg, da wo die äh, schwieriger, also schwereren Zugang hatten, durchs Geass zu äh, durchzukommen. Gut, die beiden nahmen die Beine in die Hand und rannten. Durch möglichst dichtes ja. Unterholz. Und schon nach einiger Zeit ließen ja. sie die Insekten ich... die Schwirrenden hinter oh. sich. Oh Gott. Sie hörten das aufgebrachte Brummen der Insekten noch länger, schauten sich immer wieder um, ob nicht eines von ihnen doch auf ihrer Schulter gelandet war. Aber nach einiger Zeit war nicht mehr viel von ihnen zu hören. Nur gelegentliches, normales Brummen, das sie auch vorher schon gehört hatten. Und sie schienen Abstand gewonnen zu haben um. zu den Kreaturen. Aber von der vielen Lauferei waren beide nun vollends erschöpft. Sie mussten Luft holen, keuchen, das Herz schlug ihnen bis zum Hals. Und trotzdem, trotz dieses Dschungels, war ihnen immer noch unglaublich kalt. Ähm, was äh, konnte Emilia äh, jetzt sehen? Also wie sah der Wald aus, nachdem die so eine lange Weile gelaufen waren? Ähm, von den großen Bäumen hatte sie nun keinen mehr gesehen, aber der Wald schien immer noch ähnlich dschungelartig zu sein, mit mannshohen Farnen, die fast über sie herüberwucherten. Äh, verschiedenen Lianen und Ranken, die ihnen im Weg hingen und die sie nur mühsam auf Seite schieben mussten. Teilweise musste Emilia sogar ihren Plasmakater bemühen, um einen Weg freizuschießen. Okay. Mhm. Ähm, sie würde nochmal ihre äh, die Koordinaten von dem Schiff eingeben und äh, äh, versuchen zu sehen, ob die Karte ihr wieder den Weg äh, zurück zum Schiff wies. Okay. Ähm. Von der KI kam die Nachricht zurück, "Breadcrumb Trail updated. Und vor ihr nahm der Trail eine neue Biegung an. Ja. Und ja. sie drehte sich zu Hannah und sagt, okay, um, wir haben eine Richtung und äh, wir versuchen jetzt wieder zum Schiff zurückzufinden und äh, dann diesen Wald so schnell wie möglich hinter uns zu lassen. Okay. Hannah nickte nur und nickte stumm und folgte Emilia. Aber die beiden merkten deutlich, dass sie in kürzer Kürzester Zeit unbedingt eine Pause bräuchten. Äh, okay. Okay. Henna schlug vor, ähm, Emilia, ähm, ich kann nicht mehr. Lass uns kurz eine Rast, äh, einlegen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ähm, Henna durchsucht, also, Henna untersuchte wieder die Umgebung und hielt Ausschau nach einer geeigneten, ähm, ähm, kraftlager nach einem geeigneten Rastlager. Mhm. Die beiden konnten nach kurzer Zeit einen relativ äh, geschützten Bereich finden, in dem er offensichtlich einem, Ball, einem Baum umgekippt worden war und dort so etwas wie ein natürliches Dach errichtete über seinen mhm. nunmehr ausgerissenen Wurzeln, die wiederum selbst wieder mhm. von Pilzen und Moosen überwuchert worden waren. Dort konnten die beiden sich kurz niederlassen. Ähm, Scheik, äh, ein kurzes äh, Abscannen der Umgebung schien keine bedrohlichen Lebensformen zu offenbaren, wie auch erstaunlicherweise mhm. wenig Biodaten -Bio über mhm. Krabbeltiere und okay. dergleichen hier zu sehen waren. Okay. Henna ähm, sammelte ein bisschen äh, GS und äh, versuchte mit dem Laser ein kleines Feuerchen zu machen. Mhm. Das und meinte dann. Okay, sehr gut. Äh, da meinte äh, meinte äh, sie zu Emilia, ähm, Emilia, mir ist unglaublich kalt, hoffentlich können wir uns an dem Feuer ein bisschen erwärmen. Ja, ich äh, friere ebenso. Das ist wirklich sehr merkwürdig hier. Ja. Als die beiden sich hinsetzten, übermannte sie fast sofort der Schlaf. Sie schienen ewig gegangen zu sein. Ihre Füße schmerzten und ihre Augen fielen sofort zu und sie in einen Zustand erschöpfter Umnachtung. Konnten beide ruhig schlafen? Ja. Nein. Emilia schien unruhig zu träumen. Wieder einmal war es ihr, als wäre der komplette Wald schwarz, wie sie es schon in den Bildern der Drohne gesehen hatte. Wie sah sie gestalten durch den Wald laufen? Zwei Personen in merkwürdigen Gewändern, die Laternen vor sich hintrugen und dabei merkwürdig klapperten. Eine Gestalt, völlig weiß, wie aus Schnee und Eis, die durch den Wald trieb, geradezu als würde sie schweben und nicht laufen und einen merkwürdigen Gesang von sich geben. Dann sah sie sich selbst, wie sie versuchte, einen Weg aus dem Wald durch den Breadcrumb Trail projizieren zu lassen. Doch als sie ähm, erneut. Äh, die KI darum bat, den Trail anzeigen zu lassen, verzweigte dieser sich in viele verschiedene Richtungen. Und mhm. dann schließlich sah sie, dass diese vielen Verzweigungen aussah wie ein ädriges Gefäß, das vor ihr pulsierte. Und mit einem, mhm. mit einem schrecklichen Gefühl von Kälte und Schrecken im äh, Gemüt wachte sie schweratmend wieder auf. Mhm. Ja. Auch. Ja, Henna, die äh, von dem Laut dann äh, auch geweckt wurde, äh, fragte absolut verängstigt, äh, Emilia, ist alles in Ordnung? Was ist los? Äh, ja, ich, äh, ich hatte äh, einen Albtraum, ich habe merkwürdige Dinge gesehen. Äh, mhm. Ja, nicht, nicht so wichtig, es war nur ein Traum. Als die beiden sich äh. die Augen rieben und sich umschauten, sahen sie, dass sie im Schnee saßen. Äh, ja, das Feuer war erloschen. Das Feuer war erloschen, der umgestürzte Baum war derselbe. Aber alles hier war von feinem Reif, von Frost und von Eis überzogen. Hm. Emilia merkte, wie sie zitterte. Ah, das kann doch nicht wahr sein, jetzt wird es noch kälter. Wir sollten uns schnell wieder aufmachen. Okay, ähm um... Vitalzeichen ja. von Tech Sergeant Aaron Kent in Quadrant B3. Bitte ja. folgen Sie dem Trail. <lacht> Nach Nordosten. Oh. Diese AI. Äh, ja, Henna verdrehte die Augen und äh, sagte nur, ähm, Emilia, bist du dir sicher, dass wir der KI folgen sollten? Also, Sie schien ich schien bis jetzt nicht sehr zuverlässig zu sein. Also was auch immer hier los ist, ganz ehrlich, Aaron ist tot, seine Leiche sollte schon längst äh, zu unserem Schiff gebracht worden sein, wir sollten uns einfach auf den Weg machen. Ich, ehrlich gesagt, ich halte es hier nicht mehr lange aus. Okay. Und sie ja. würde auf ihre Karte gucken und äh, versuchen äh, zu erkennen, ob da wieder die Spur ist, die zum Schiff zurückführt. Die Karte ließ sich nicht recht booten. Sie zeigte nur merkwürdige Versatzstücke an eines Geländeprofils, das in einer merkwürdigen 3D-Ansicht dargestellt wurde, wie bei einer geologischen Untersuchung. Aber wirklich schlau wurde sie daraus nicht. Ach, kurze Zeit uh, später kam wieder das Kom der Kommentar von der KI, Trail updated und wieder wurde der leuchtende holographische Trail über den frostigen Boden angezeigt. Aber das ja. ist der Trail zu, zu der neuen... Aaron Leiche, neun zurück... Aaron Leiche, ja, ja okay. Ähm, und Emilia fluchte laut und drehte sich zu Hannah um und sagte: äh, "Irgendwie die AI will unbedingt, dass wir dieser Spur folgen. Ich ähm, komme irgendwie nicht zum Schiff zurück. Ähm, schaffst du das?" Ja, Hannah versuchte auch nochmal äh, die neuen Daten äh, dem Schiff zu übersenden und äh, eine andere Route herauszufinden. Ja. Von Hannah bekam auf einen Versuch der neuen Navigation von der KI zurück, Trail bereits eingestellt auf Rückweg zum Shuttle. Okay. okay. Ähm, Hannah, äh, die absolut überrascht war, zeigte dies jetzt äh, Emilia und sagte, schau mir mal, was die KI ausgespuckt hat, die nur unseren Rückweg. Ja gut, dann ähm, okay, sag mir, wo wir hin müssen. Ja, Henna schaute auf ja. den äh, Scanner. Für beide oh. Wissenschaftler war der Trail der gleiche, der ihnen gezeigt wurde. Okay. Ah, okay. Ich dachte, oh, okay. Okay. Ja. Okay. ja gut. Dann ähm, folgen wir wohl diesem Weg. Ja. Emilia hatte bereits früher ähm, angefordert, dass der Trail zurück zum, zum Shuttle angezeigt werden solle. Und dies schien die KI hier getan zu haben. Okay. Oh, ich dachte, das war schon wieder zu einer neuen Leiche. Okay, fein. Na ja, gut. Die beiden ja. rappelten sich auf, klopften sich ein wenig ähm, den Reif von den Raumanzügen, der scheinbar wenig Schutz gegen die eindringende Kälte bot. Den beiden wurde immer nur kälter. Und auch das ist eigentlich bei diesen Modellen von Raumanzügen nicht vorgesehen. Sie konnten eigentlich ja. sehr, sehr hohen ja. Temperaturschwankungen standhalten. Oh. okay. Um, Trotzdem schütteln sie sich den, die Bewegungslosigkeit ein wenig aus den Gliedern und machten sich wieder auf den Weg. Ja, ähm... Um, Henna würde gerne mal die Außentemperatur mit ihrem Lesegerät ähm, kurz begutachten, um zu schauen, was für eine Gradanzahl angezeigt wird. Die Außentemperatur wurde angegeben mit minus 27 Grad Celsius. Okay, ähm, dies würde sie mit dem Wissen abgleichen, dass äh, der Raumanzug aushalten könnte, kann. Der Raumanzug wurde bestimmt minus 50 locker aushalten, wahrscheinlich sogar noch mehr, hm, okay. ohne eine besondere Extension mit Helm und dergleichen, was das ganze okay. auch tatsächlich raumtauglich machen würde. okay Hannah ist absolut, also sie ist total äh, entmutigt und sagte, ähm, Emilia, ich befürchte, dass mhm. unsere Raumanzüge defekt sind. Ähm, ja. Es wird mir eine Außentemperatur von minus 27 Grad äh, angezeigt, doch unsere Anzüge sollten mehr aushalten können. Ja, sowas habe ich auch schon befürchtet. Es ist äh, viel, viel zu kalt dafür, dass äh, in diesen Anzügen, es ist schon merkwürdig. Ja. Ja. Und so gingen wir weiter. Ja. Yeah. Nachdem die beiden wieder einige Zeit dem Trail gefolgt waren, der sich zwischen den Bäumen hindurchschlängelte, aber ihnen doch eine relativ verlässliche Richtung anzuzeigen schien, die der sie gefühlt recht gut und zielgerichtet folgen konnten, hörten die beiden nach einer Weile Hufgetrappel im Wald. Okay. Wissen wir, was Pferde sind? <lacht> Sofort spuckte die Datenbank aus, ähm, Huftiere. Bewegungsmittel aus grauer Vorzeit. Und äh, sofort werden mehrere Einträge von Pferden, wie auch verschiedenen oh, okay. anderen Huftieren wie Kühen und äh, dergleichen äh, angeführt. Jetzt wissen wir es. Okay. Mhm. Wow, danke, Internet. Oh yeah. Sehr viele mit einem kleinen, mit einer kleinen roten Markierung ausgestorben. Oh. oh. Dazu okay, kam ähm, nun das Geräusch eines doch mittlerweile gut vernehmbaren Schnaubens. Vorne links von ihnen im Wald. Es würde ihren Weg kreuzen wahrscheinlich. Aber zwischen ähm, den Baumsäulen sahen sie nur einen großen Schatten hier und dort. Äh, Emilia äh, teilte Hannah mit, dass äh, hm? hier anscheinend ausgestorbene Huftiere unterwegs seien. Und okay. äh, vor, sich irgendwo hinter einem Baum äh, zu verstecken und äh, zu beobachten, äh, wie denn dieses Tier äh, irgendwie da vorne an ihnen äh, vorbeiziehen würde, aber ja. unentdeckt äh, zu bleiben. Ja. Ja, äh, ja. Kenner war damit einverstanden. Mhm. Konnten die beiden sich angemessen zwischen den Gestrüppen äh. verstecken? Ich wüsste das ja. Nein! Nein. Als die beiden ihr Versteck bezogen, sahen sie, wie eine Person auf einer Kreatur reitend ihren Weg kreuzte. Sie blieb stehen und schaute sich um. Für einen Moment sahen sie nur ihre schwarze Silhouette. Es schien ein kräftiger Mensch zu sein, etwas gedrungen mit einem kantigen Kopf und kantigen Schultern, der sich nun von seinem Reittier herunterschwang. Es ja, verfügte über ein großes, oh. ausladendes Geweih. Doch das Beunruhigendste war, dass es feuerrot glühende Augen hatte. Und bei rechter Besehung, ah. Besichtigung sah es aus, als trüge sie Fangzähne. Mm. Die Gestalt selbst schien eine archaische Waffe an der Seite zu tragen, nach Art eines Schwertes. Oh ja, wir kennen das Schwert. Sie bückte sich auf den Boden herunter und schaute sich um. Dann ging sein Blick ruckartig nach oben. Und Emilia schaute direkt in zwei weit aufgerissene untertellergroße Augen fast gefühlt oh mein ähm, Gott. von einem Mann in einem zauseligen, zotteligen Bart und langen Haaren, der sie mit offenem Mund anstarrte. Sich dann aufrappelte den Kopf schief legte, mit einem Finger in die Richtung der beiden zeigte und rief »Poistu titalta, titolta tuchoyayat Ähm, ja. Und Emilia würde das durch den Translator jagen. Ja. ja. Ähm, Hannah auch. Emilia, ja, beide jagten das durch den Translator. Das, was Hannas Translator sagte, war, dieser Mann musste gesagt haben, »Was tut ihr hier allein?« Folgt mir, es ist gefährlich hier. Das, was okay. Emilias Übersetzer ausspuckte, war Was tut ihr hier, Eindringlinge, Zerstörer? Ähm, ja, ähm, Kenner, Kenner, ähm, schaut noch mal auf ihr Lesegerät, um, äh, festzustellen, was das für eine Sprache ist. Und aus, von welcher Gattung ja. oder... Die Sprache wurde klassifiziert als Finnisch. Ähm, und aus welchem Zeit, also gab es auch eine Zeitangabe? Also was Form von finde ich? Ähm, Analyse unvollständig. Okay. Ähm. Ja. Und Emilia teilte ihr mit, was ihr Translator ihr gesagt hatte, dass er anscheinend bedrohlich ist. Ja. Der Mann schien er ein wenig zu verharren und zu stehen und ihn blickte in die Richtung der beiden. Und hing so ein wenig. Dahinter schnaubte das Wesen mit den roten Augen. Und äh, Emilia äh, würde halt in den äh, Translator sprechen und sagen: ähm, Ja, äh, und sagen: Wer ähm, bist du? Wir sind hier nur auf der Durchreise. Wir ähm, wollten eigentlich hier raus. Die Lautsprecherausgabe des Raumanzugs gab eine Reihe von merkwürdigen Lauten von sich, die Emilia noch nicht so gehört hatte. <lacht> ähm, aber ja. sie kam offensichtlich bei der Figur an. Doch die Reaktion war merkwürdig. Sie mit einem lauten <lacht> zog sie ihr Schwert und brüllte in die oh Richtung Shit. der beiden. Qualka, hier wird's! Und ja, äh, äh, drehte sich zu Hannah und sagte, vielleicht ist mein Translator ein wenig fehlerhaft, vielleicht versuchst du es mal. Ja. Hannahs Translator gab wiederum zurück, ähm, kommt zu mir, ich helfe euch. Und ah. äh, Emilias Translator gab zurück, dass der Mann gesagt habe, sterbt ihr Monster. Oh mein Gott. Okay, Hannah, äh, vergl Hannah verglich äh, das Gesagte mit der Körpersprache äh, der Figur und als unter anderem als Psychologin, erkannte erkannte sie, dass die Gebärde natürlich bedrohlich war. Ja, das tat äh, sie sofort. Ja, ja. hinterfragte äh, das, äh, die Übersetzung und sagte äh, zu Emilia, ähm, verdammt nochmal, Emilia, wir müssen hier abhauen, äh, hol dein Laserschwert da raus. Äh, ja, ja, dein Lasercutter, ja. Dein, dein Lasercutter raus. Ähm, wir müssen was unternehmen. Ähm, ja, der Mann schwang äh, sich wieder ich, auf den Elch. Und Regen lenkte ihn in die Richtung der beiden. Ähm, fuck. Ähm, wie wie wäre es, äh, sagte Emilia zu Henna, äh, wenn wir einfach äh, hier weiter äh, abhauen und zwar der Spur folgen? Ich meine, vielleicht können wir uns irgendwo verstecken, äh, vielleicht, eventuell, und dann reitet er uns vorbei. Ähm, ja. Henna ähm, schaute sich noch nochmal. Um, um nach äh, an Fluchtwegen Ausschau zu halten. Da der Mann wieder auf, dem, auf der Kreatur saß, ähm, die der die Datenbank als Elch ausgab, als nächstmöglichen Treffer, <lacht> ja. ähm, konnte sie einen Pfad ausmachen, wenn sie sich zwischen den Bäumen durchstängelten, würde er Probleme haben, sie zu erreichen. Aber wiewohl war er mit dem Elch natürlich schneller als sie zwei. Okay. okay also was ähm. Ja. Okay. Deutet, äh deutete deutete auf äh, also sagte äh, okay ich sehe da einen Pfad das äh, den kann er nicht durchdringen wir müssen verdammt schnell laufen okay schaffst du das äh, ich werde versuchen okay. und dann äh, würde ich jetzt auf drei ich würde jetzt anfangen auf drei laufen okay. und dabei hole hol ich aber auch ähm, mein laser in die hand um eventuell mich schützen zu können ja. Ja. konnten die beiden sich schnell auf die flucht durch das enge erst machen ja Ja. die beiden liefen regelrecht über stock und stein machten sich zwischen den engen und schlanken fichten hindurch so dass der merkwürdige Mensch auf seinem großen schwarzen Reittier nicht wirklich nah an sie herankommen wollte. Schließlich schien er die Geduld zu verlieren und nachdem die beiden bereits einige Meter keuchend und schnaufend hinter sich gebracht hatten, er von zog, stieg er von seinem Gefährt oder Getier herunter, zog das Schwert und lief mit erhobener Klinge in ihre Richtung. Und brüllte oh noch einmal oh. Kualka, hier wird's! Okay. Ja, Was ja ich bei Emilias Translator bedrohlich war, aber bei Hannah nicht. Ja. Hannah nicht, aber Hannah kann ja die Körpersprache durchaus ja. und sagte, okay. äh, ja. Mhm. Also, Hannah spurte noch mehr. Was war das? Hannah spurte noch mehr, also sie fing an ja. schneller zu laufen. Ja. Konnten die beiden auch dieser Gestalt auf zu Fuß entkommen? Oh mein Gott. Ja. Nein. Nein. Nein! Ja, es ist halt. Ähm. Ja. Äh, nach einigen Metern schien ähm, die merkwürdige äh, Gestalt auf. Moment. Wie hieß sie noch? Emilia? Emilia? Emilia! Emilia Rodriguez aufzuholen. Und, ähm. Nach einem Moment spürte sie einen plötzlichen stechenden Schmerz im Rücken, als er ihr offensichtlich mit der Klinge einen äh, Schlag über den Rücken versetzt hatte. Und sofort spürte sie, wie ihr kaltes Blut über den, zwischen den Schulterblättern herunterlief. Aber zugleich hörte sie ein dumpfes Uff, als der Mann mit äh, so auf sie fokussiert offensichtlich halb in einen Baum gelaufen war und äh, dort sich überschlagen und liegen geblieben war. Das Schwert von sich fliegend und äh, zwischen äh, zwei Bäumen hinscheppernd Okay, ähm, Hannah drehte sich um, äh, rannte auf die Figur los und ähm, nahm ihr Laserwerkzeug und äh, wollte ihn damit, weiß ich nicht, die Kehle aufschneiden oder so. Also auf jeden Fall kalt machen. Okay, garnier das. Ja. Ja. <lacht> ähm, Sie der Mann hatte sich hilflos zwischen einigen ähm, unbelaubten Brombeerranken verfangen und war zwischen zwei eng stehenden Bäumen zu Fall gekommen, hatte sich offensichtlich auch die eine Seite des Kopfes gestoßen und wirkte relativ verwirrt, als Hannah ihren Lasercutter herausholte und ihm mit langsamer, schwerer Arbeit den Gar ausmachte. Es war für sie keine schöne Erfahrung und es dauerte oh, eine ganze Weile. Aber gut, dass wir einen Arzt dabei haben. Kapital. Ja, genau. Also, Hannah äh, fing jetzt an, erstmal Emilia's äh, Wunde zu begutachten und sie zu verarten. Yay. Und mhm. auch. Genau. Und äh, nachdem das voll. Äh, gelang ihr das? Achso, oh. Ah. So. Ja, jetzt ja. machen wir auch alles ein bisschen. Ja. Es gelang ihr. Ja. Und das ist tatsächlich der urseltene Fall. <lacht> Indem ich einen Marker wieder wegnehme. Es gelange die ähm, Wunde fachgerecht zu versorgen. Nichtsdestotrotz oh, cool. saß Emilia der Schrecken noch ziemlich in den Gliedern. Aber mhm. die Verletzung an sich war erst einmal verheilt. Okay. Emilia ähm, ist verstört. Äh, du bist nicht die Einzige, die verstört ist. Henna <lacht> ähm, ähm, fing jetzt an. Äh, ja, ähm, Das Wesen mit den flammenden Augen zu begutachten. Also das Reitwesen war ja. offensichtlich zurückgeblieben, weil ihnen der merkwürdige Mann mhm. zu Fuß gefolgt war und es war im Moment okay. nirgendwo mehr zu sehen. Okay, dann auf jeden Fall exhumiert sie äh, den getöteten Mann. Also, Jetzt, also, ja. du er schien ja, ich, einen ich möchte... alten, verrotteten... Pullover zu tragen, der eine Art Strickmuster äh, ringsherum trug. Alles ziemlich abgegriffen und zerschlissen. Seine Stiefel waren völlig abgelaufen und äh, trugen kaum noch Sohle unter ihnen. Die, der Schaft war völlig verschabt. Das Ganze sah altertümlich aus. Und okay. ähm, als sie ihn begutachtete, sah sie, dass er bereits eine große, klaffende, offene Fleischwunde, um die das Blut herum merkwürdig geronnen war, in der Seite trug. Ähm... Okay, ähm... Die, äh, äh, Hannah schaute sich natürlich diese Wunde an, um herauszufinden, aus was für einer Waffe sie hätte stammen können, oder aus was, was die Ursache hätte sein können. Die Ursache sah tatsächlich aus wie von großen, schweren Reißzähnen, nicht unähnlich denen, die dieses Tier merkwürdigerweise im Maul getragen hatte. Sie sah noch okay. ein Bündel, das einen Meter weiter von ihm zu Boden gefallen war, als er gestürzt war. Mhm. Ja, das äh, nahm sie natürlich und schaute rein, was es ist. Ähm, als sie das Bündel öffnete, kam ihr ein Haarschopf entgegen. Hm. Ah, schon. Okay. Wieder äh, machte sie eine Analyse und Offensichtlich war ein an. Kopf hier drinnen. Oh. oh. Okay. <lacht> Na toll. <lacht> ähm, ja, henna. Äh, äh, sorry. Hannah hm. würde erstmal versuchen, äh, kategorisch einzuordnen. Um, um was für... Also ist das ein Mensch? Das war offensichtlich ein menschlicher Kopf, ja. Okay, äh, sie hat ja als Ärztin schon Kenntnisse über den menschlichen Körperbau. Ähm, kann sie vom Skelett und, äh, oder von, von dem Körperaufbau herausfinden, äh, aus, welcher, aus welcher Jahres-, also was, aus welchem Jahrhundert dieser Mensch stammt? Weil ja schon die Kleidung sehr merkwürdig ist. Sie könnte war. Dass die Haare zur Untersuchung ähm, an den Scanner halten. Okay, dann macht äh, Hannah das. Die KI gab sofort die, die Personalakte von Tech-Sergeant Aaron Kent heraus und oh. übermittelte einen DNA-Abgleich von 99,9%. Aaron soll aufhören, sich über den Wald zu verteilen. Was soll das? Aaron ist wirklich, hat wirklich viele Tode durchlebt. Ja. <lacht> ja, okay. Ähm. Ja, dann teilte äh, Henneras äh, der Emilia mit. Woraufhin sagt, Emilia sich schüttelte und sagte, es, es, es kann doch nicht wahr sein, was geht denn hier vor? Und äh, sie ähm, bückte sich und schaute sich das äh, Schwert ähm, von dem, äh, von der Leiche an und äh, hielt den Scanner darüber, um zu gucken, was für ein Material das ist. Material? Ja. War, das Material, das festgestellt wurde, war offensichtlich eine Art Stahl, dessen Zusammensetzung aber nicht ganz hergeleitet werden konnte. Offensichtlich mhm. war die Bearbeitung in irgendeiner Art und Weise besonders. Zugleich war das ähm, Schwert nach Acht eines, ähm, nun ja, spätmittelalterlichen Schwertes wohl gefertigt, ähm, wie die Datenbanken ausgaben. Mhm. Hat, trug eine Han einen Handkorb und Verzierungen in Form von Löwen, mhm. Golden am Heft und äh, an Knauf und der Parierstange. Sie nahm das Schwert an sich oh. und sagte, wenn nicht nur, dass es anscheinend wertvolle Ressourcen enthält, dann selbst als Artefakt sollten wir das hier mit zum Schiff nehmen. Okay. Und sie äh, schnallte sich das Schwert um. Gute ja. Idee. Ähm, ähm, offensichtlich, hatte, was sie noch sagen, ja. hatte ähm, der vorherige Besitzer mit getrocknetem Blut auf die flache Seite der Klinge äh, eine paar Worte in einer Sprache geschrieben mhm. Mhm. und äh, mit dem Handscanner untersucht offenbarte sich, dass dies wohl eine finnische, finnische Begrifflichkeit war für etwas, was sich wohl am ehesten übersetzen ließe wie ja. mit Drachenlöwe. Ja, sehr gut. <lacht> ja, ähm, Ja, Ah ja, ähm, Henna äh, begutachtete die Kleidung ähm, ihres Opfers und... was ähm, hatte er an, nochmal? Er trug einen, einen Wollpullover, eine Stoffhose, Stiefel, alles relativ alt zerschlissen und durchgelaufen. Ach so okay, den waren gar nicht so... Der, okay. Ein Mantel oder alles dergleichen schwun. trug er nicht mehr an. Und ja. Emilia nahm auch den Beutel mit dem vermeintlichen dritten Aaron-Kopf, den sie jetzt gesehen haben. Nee. Äh, mit ja. Wir können bald einen Körper zusammenstellen. Ja, wir können. Wir haben so viele Errands. Aaron ja. Wir machen unseren eigenen Aaron. Ja. ja. Um, und Emilia schaute wieder auf um, ihre Karte und... Uh, Als sie den Kartenscreen ja. öffnete, kam erneut die Ansage Vitalzeichen von Tech Sergeant Aaron Kent, lokalisiert in Quadrant B3. Nordwestlich. <lacht> Ja. Das kann nicht wahr sein. Aber ich habe gedacht, wir haben die, die, die, die Koordinaten von dem Schiff eingegeben eben. Wieso gibt die uns das dann immer das andere? Das sagte die KI aus? zusätzlich. Nach wie vor sah sie so. siehst du beim äh, im, im HUD sah sie beim ihre Karte, so, okay, dass als also, Ziel okay. für den äh, Trail mhm. ähm, das Shuttle mhm. angegeben war. Ja, okay. Und äh, sie ging dann halt weiter dem Weg entlang. Ja. ja. ja. Die beiden machten sich weiter auf den Weg. Und endlich, endlich schien um sie herum das Eis und der Schnee weniger zu werden. Der Wald wurde wieder kahler, so wie sie ihn an Anfang gesehen hatten. Kahle Bäume, ohne Laub, dazwischen dichter Nebel und ein Himmel darüber, der nur schwer erkennbar war, als beige, graue, braune Wolkenmasse, die allerdings auch sonst diesen Planeten umgeben hatte. So liefen sie eine ganze Weile, bis schließlich... Die KI verkündete, sie erreichen Quadrant B3. Okay, okay. Ähm, Hannah jubelte auf. Weil das bedeutet, wir haben unser Ziel erreicht. Nee, das bedeutet, dass wir jetzt tatsächlich wieder noch einen Aaron-Teil irgendwo finden werden. Ja. Die beiden sahen, dass oben an den Stämmen hier und dort merkwürdige Gebilde zu sehen waren. Sie hatten mhm. es zunächst für Baumpilze gehalten, aber je weiter sie vordrangen, umso größer wurden diese. Schließlich sahen sie sie auch in Bodennähe. Große, kalkartige Strukturen, porig, bröckelig. Mhm. Dazwischen mhm. Pflanzen, die merkwürdig im Wind wiegten. Emilia ging zu diesen Ding hin und hielt ihren Scanner zur Analyse dran. Eine ganze Weile musste Emilia warten, bevor der Scanner ihr ein Ergebnis ausgab. Und schließlich sah sie, dass Treffer einer möglichst nahen Übereinstimmung mit meeresbiologischen Korallen Was? zu finden war. Ah. Okay. Und äh, Emilia wusste, dass Korallen eigentlich nur unter Wasser äh, sein können und äh, teilte mhm. das auch Hannah mit. Okay. Okay. Ähm, Hannah ist deutlich äh, irritiert, weil sie das gleiche Wissen besaß und meinte nur, bist du dir sicher, dass das Korallen sind? Das kann unmöglich sein. Wir sind nicht unter Wasser. Weiter ich vorne wurden die Strukturen komplizierter und sie sahen die klassisch vergabelten Dinge, die sie zunächst vielleicht für Mistel den Baum gehalten hatten, aber schließlich erkannten sie diese verzweigten Strukturen von roten, versteinerten Korallen. Hm. Okay. Anscheinend ähm, ist es vielleicht eine Art andere Gattung, die sich irgendwie über Wasser fortpflanzen oder verteilen Allesamt kann. hatten sie sich an Bäumen angelagert, an Baumstämmen. Hm. Okay. Tja, ähm, naja, aber äh, wir sollten es dokumentieren. Und ähm, ja. sie und Emilia nahmen eine kleine Probe von, von den Korallen. Ungewöhnliche Struktur entdeckt, kam eine Ansage der KI an die beiden. Mhm. Und ähm, eine Weltschuld. etwaige Richtungsangabe, weiter vorne links. Und tatsächlich konnten die beiden, wenn sie sich, wenn sie genau hinschauten, dort... Einen großen Schatten inmitten der Bäume erkennen. Wie von einem okay. Gebäude? Aha. Oh. Oh, Wie ungewöhnlich. Oh. Ähm. Hanna war sichtlich erleichtert, das erste Anzeichen von Zivilisation scheinbar zu sehen. Um, äh. sich <lacht> das wirklich? Ja, hier sind so, cool. Gebäude heißt ja erstmal vielleicht kulturiert, weiß ich nicht, deutete <lacht> darauf ja. hin und sagte, ähm, vielleicht können wir da ja Unterschlupf find, finden. Und ähm, Emilia umfasste halt äh, ihre Arme und zitterte, ja, vielleicht wäre das in der Zwischenzeit gar nicht so schlecht, mir ist immer noch so unglaublich kalt. Ja. Und, und sie gingen halt auf dieses ja. eventuelle Gebäude zu. Ja. ja. Die beiden machten sich auf den Weg und tatsächlich, je weiter sie in diese Art, diesen Teil des Waldes vordringen, umso mehr bizarre Korallenformationen sahen sie an den Seiten der Bäume und unter an, an den Wurzelansätzen. Teilweise auch in schwindelerregender Höhe. Dort, wo eigentlich Äste gewesen sein sollten, waren poröse Korallen gewachsen. Und hier und dort okay. schien es, als würden in weiterer Höhe merkwürdige kleine Dinge durch die Luft schweben, oh nein, als würden sie finde. treiben. Ganz langsam. Aber als sie näher kamen, erkannten sie eine große Struktur. Offensichtlich aus Metall. Und nein, es schien sich nicht um ein Gebäude zu handeln, sondern um etwas wie ein großes Kreuzer- oder Frachtschiff, das hier havariert war. Schon bald sahen sie erste Zahlen- und Modellbezeichnungen, allerdings in einer Sprache und Schrift, die sie nicht kannten. Ja, Emilia würde die Schrift durch den Translator schießen. Keiner genau, ebenso. Die KI konnte zu diesem Schriftzeichen keine Ergebnisse liefern. Oh, okay. Das bleibt stumpf. Okay. Ähm, Emilia, ja. denn durch äh, ihr Studium von ähm, Alien-Sprachen irgendwie äh, etwas äh, darf mit äh, anfangen. Ja. ja, auch ihre ja. Datenbank von den verschiedenen kleinen Relikttafeln, ja. die bereits gefunden waren, die auf außerirdisches Leben hinwiesen, ähm, oder Kontakte, die gemacht wurden, offenbarten keinerlei Ergebnisse. Hm. Okay, mhm. ähm, Ja, Henna begutachtete das Schiff, um herauszufinden, äh, ja, aus welcher Zeit oder woher das Schiff Stammte. Es war recht schwer zu sagen, aber der technische Zustand dieses Schiffes schien dem, der Prospektionskreuzer der postterrestrischen Flotte, durchaus mhm. zu ähneln. Hm. Oh. Allerdings okay. war die Bauform durchaus eine andere. Okay. Sie bewegten sich auf, einen, auf eine Seite dieses, dieser Struktur zu, in die mhm. eine offenbar in sich verschobene Tür eingelassen war, die in einer halboffenen Position stehen geblieben war. Und eigentlich okay. wohl automatisch betätigt worden war. Ähm, Emilia versuchte, äh, die Tür aufzudrücken. Okay. Ähm, aufzuziehen, also auseinander. Die ja. Tür steckte vollkommen fest, aber der Spalt war groß ja. genug für beide, dass sie dorthin durchpassen würden. Ah. Okay. okay. Also... Henna fasste Emilia an die Schulter und fragte, ähm, bist du dir sicher, dass wir da reingehen sollten? Wer weiß, was da für Insekten rumschwirren oder Viecher? Ähm, ja, äh, da hast du nicht Unrecht, äh, aber vielleicht... Ähm es ist ja gar nicht so schlimm. Kann der Scanner ähm, genau. denn erkennen, ob da drin irgendeine Art Lebensform sich befindet? Ähm, als die beiden ihre Scanner bemühten, ähm, konnte dieser ihnen keine Wärmesignaturen oder ähm, Bewegungsaktivitäten äh, anzeigen. Okay. Konnte, ja. der also sollen... denn, äh, konnte der Scanner denn feststellen, äh, wie die Raumplanung äh, ist? Also. Konnte man einen Plan erstellen? Lassen. Der Scanner konnte ohne ähm, einen, den Einflug einer wirklichen Kugeldrohne oder das selbstständige Betreten des Wracks mhm. äh, keine keinen wirklichen Plan des Innenraums äh, erstellen. Lediglich ein okay. Abtasten äh, der, der, des Türspalts, an dem sie standen, offenbarte offensichtlich einen normalen Gang, wie er üblich wäre in einem Frachtschiff oder großen Kreuzer interstellarer Art. Okay. Naja, vielleicht, wir sollten uns zumindest ähm, einmal kurz umsehen und äh, vielleicht ist es da etwas wärmer drin als hier draußen und äh, danach können wir äh, unseren Weg weiter fortsetzen und Emilia ähm, schaltete ihre Lampe an, an ihrem Helm mhm. und ging halt rein. Ja, genau. Beide ja. konnten ihre Leuchtmittel äh, einschalten ja. und ähm, ihr Weg wurde ihnen sofort illuminiert. Wo immer sie ihren Blick hinwandten, dort fiel auch das Licht hin. Sie betraten einen metallenen Korridor. Mhm. Gerade groß genug, dass man darin laufen konnte, aber er hatte eine leichte Schieflage, denn offensichtlich war dieses Wrack schief gelandet. Okay. Einige Boxen und Container, die in denen wohl mal eine Flüssigkeit gewesen war, die nun ausgelaufen zu sein schienen, den Beschädigungen nachzuurteilen, lagen in den Wege herum. Und mhm. hier und dort sah es sogar aus, als würden ab und zu noch mal kleine Kontrolllampen aufblinken. Hier und dort war die Verkleidung von der Decke abgerissen. und Dort quollen Kabel und Leitungen hervor. Ähm, Emilia ähm, versuchte, äh, ob sie eventuell durch äh, die Blackbox irgendein Footage herauskriegen konnte, um mhm. zu sehen, was mit dem Schiff passiert ist. Mhm. Die beiden konnten geradeaus ein Ende des Ganges sehen, der in einer weiteren Schiebetüre mündete, die, jetzt, die jedoch fest verschlossen war. Es ging weiter nach links und weiter nach rechts. Eine Ortung einer Blackbox gab ihnen gaben ihnen ihre Scanner soweit nicht. Ja, wir müssten das Cockpit dazu finden. Ja, ähm, konnte man irgendwie an den Wänden irgendwelche Zeichnungen oder, Sim oder Hinweise ähm, sehen, äh, die, rauf, die darauf hindeuten, was für ein Ausgang rechts, oder also was für einen Raum sich rechts und was für einen Raum sich links befindet? Hier, auch hier waren richtungsangebende Schriftzeichen und Symbole angebracht. Pfeile konnten immerhin als solche identifiziert werden. Aber auch wieder war die Schrift beiden Scannern und auch den angeschlossenen Datenbanken gänzlich unbekannt. Hm. Okay. Einen groben Ahnung folgend, ähm, würde es wohl rechterhand in das äh, sich ins Erdreich gegrabene Cockpit oder Cockpitbereich gehen und weiter hinten... Ja in wahrscheinlich Frachträume, Quartiere und dergleichen. So wie das Schiff nun okay. hier eingesackt war, war es wohl am logischsten, dass es mit dem Frontteil zuerst ähm, auf der Erde aufgesetzt hatte. Entsprechend, okay. wenn man dem Gang abschüssig folgen würde, käme man in Richtung der Brücke. Okay. Okay. Dann äh, würden Sie Richtung Cockpit gehen, oder? Ja. Nee. ja. Bin ich mit dabei. Die beiden liefen einen Flur hinunter, der sehr, sehr dunkel war und nur ihre Lampen konnten erhellen, was vor ihnen lag. Aber weiter traten sie auf den schweren metallenen Platten den Korridor entlang. Und schließlich kamen sie an eine weitere Tür. Diese war offensichtlich mit großer Gewalt nach innen aufgedrückt worden und spleiste den blanken Stahl regelrecht nach innen auseinander. So. Okay. Dort drinnen sahen sie tatsächlich so etwas wie die Kommandozentrale oder ein Cockpit. Mhm. Mhm. Dort hatte man offensichtlich Barrikaden errichtet. Es sah aus, als habe hier eine Art Verteidigung stattgefunden. Verschiedene, schwere, gewehrartige Geräte standen hier herum. Zwischen umgestürzten Tischen, dazwischen allerlei Kisten, in denen möglicherweise Munition aufgebracht war. Und einige dieser Geräte achtlos vor... zur Seite geworfen im Raum. Okay, ähm... ähm ja? Ja, ähm, Hannah würde sich auf jeden Fall eine der Waffen schnappen und äh, diese nochmal begutachten, um herauszufinden, wie, sie, wie der Mechanismus eventuell funktionieren könnte. Die Waffen schienen denen, ähm, an die die beiden mit ihrem Grundausbildungsmilitärischen militärischen Training äh, durchaus gewöhnt waren, nicht ganz unähnlich. Wiewohl der Abzug sich über den kompletten Griff zu ziehen schien und nicht bloß für den Zeigefinger gedacht zu sein. Sonst schien die Bauform sehr ähnlich. Es gab auch eine Art Magazinfütterung, über die eine Art Munition offensichtlich in einen Lauf verbracht wurde, um dort dann auf Projektilgeschwindigkeit beschleunigt zu werden. Okay, ähm... Ja, Henna wies ähm, Emilie darauf hin, auf die Ähnlichkeit und äh, mhm. erklärte, wir sollten sicherheitshalber was davon mitnehmen. Okay. Ja, beide konnten sich ähm, eine der Waffen mit auch ausreichender Ersatzmunition umhängen. Beide trugen an den Waffen, gab es Gurte, die das Tragen erleichterten. Wir und den Kopf und das Schwert, oh mein Gott. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, warum du den Kopf mitgenommen hast. Ja, ja. Ich meine für den Fall, dass der ähm, Kopf aufgehalten wird von irgendeinem Monster, ja. Die wir beiden in der ja. anderen Ecke des Raumes etwas erkennen. Einen Moment. Ja. Nein. Dort war die Struktur der Wand irgendwie anders. Eigenartig anders. Okay. Ähm, Nur kurz ja, ha Hannah, huschte das Dunkel, huschte das Licht über, über, über, über die Wand und es war dort, als würde dort eine Art glatte, gewellte, schwarze Struktur auf die Wand aufgearbeitet worden zu sein. Es war okay. nicht mehr die einfache, steilerne Wand, die hier überall verbaut war. Okay. Ähm, ja, Henna äh, wies darauf hin, und äh, meinte zu äh, so, Emilia, ähm, fällt dir das auch auf und äh, ging dann einen Schritt zu dieser Wand hin. Um ja, das ja. Mehr zu auch haben. sie erkannte diese Struktur an der Wand, wenn sie dorthin schaute. Okay. Um, es war, war als wäre auf der Wand etwas anderes abgelagert worden und wölbte sich so ein wenig in den Raum herein. okay. Mhm. Äh, konnte, Also ich würde das jetzt wieder... Äh, Henna würde das wieder durch den äh, Lesegerät schicken und schauen, ob sie diese Lagerung, also diese Schicht irgendwie analysieren könnte. Diesmal gab ihr Lesegerät wieder keinerlei Antwort. Dass die Probe mhm. konnte mit nichts Bekanntem verglichen werden. Okay. Sie war glatt schwarz und glänzte fast. Okay. Okay, ähm, ja. Henna drehte sich nur zu Emilia und sagte, ich fasse das Zeug nicht an. Nee, ähm, sollten wir besser auch nicht. Und Emilia schaute nach, ob sie in der Blackbox äh, irgendeinen ähm, Grund dafür finden konnte, was hier passiert ist. Ja. Ja. Ähm, als sie die Blackbox überprüfte, schien plötzlich äh, ihre eigene Oberfläche der REA, auf die Blackbox anzuspringen. Und für einen Moment wurde ihr Kopf geflutet von merkwürdigen Dingen, die sie nicht verstehen konnte. Stimmen, äh, Aufnahmen von äh, heiser gebrüllten Befehlen in einer Sprache, die sie nicht kannte. Sowie allerlei Dokumente und auch kurze Videoaufzeichnungen, die von etwas wie einem Gefecht hier in der Kommandozentrale zeugten. Und schließlich jedoch einem Kartenupdate. Vor den beiden, in der Mitte des Raumes, stand ein Tisch und plötzlich blendete hier eine Art Umgebungskarte auf, die einen oh. Weg mit einem Ziel zeigte. Hmm. Okay. Ähm, ja, anscheinend äh, haben sie hier etwas gesucht. Äh, konnte man erkennen, was äh, in diesem Ziel eingezeichnet war oder was da stand? Lediglich scheint es hier sich hier um eine Art geografische Besonderheit zu halten, denn... Handeln, denn hier war eine Art Talkessel abgebildet, der von erstaunlicher ebenmäßiger Rundheit war. Ja, okay. Okay. ja. Hannah fragte, was hältst du davon? Wollen wir um. das mal abchecken? Also am liebsten wäre ich eigentlich raus aus diesem Wald. Ich, ähm Gleich ist dies ja der Ausweg. Was sagt denn die Karte von Emilia, die ja eigentlich immer noch das Schiff anzeigen sollte? Ähm, mit dem Scanner ließ sich ein kurzer Abgleich der beiden Karten statt... Äh, ähm, ab, ähm, herstellen, Entschuldigung. Und die hier eingezeichnete Stelle würde in etwa auf dem Weg liegen, den die Karte als ein Trail zurück zum Shuttle ausgegeben hatte. In diesem Moment gab, um, gab es um die beiden ein lautes Brummen und Licht wurde angeschaltet. Ein fahles, flackerndes Licht, pling, plink, pling, pling, pling, gingen einige Leuchten über, ihn, über ihren Köpfen an. Und es schien, eine schien mehr Leben in das Schiff zu kommen, als wäre ein Generator angesprungen. Und ein geisterhaftes, merkwürdiges Brummen erfüllte das Schiff. Äh, es scheint, dass äh, das Schiff äh, angeschaltet wurde. Ähm, wir sollten gehen. Und ja. Emilia äh, verließ das Cockpit. Ja. Bemerkte Hannah, äh, was unter ihr an der Decke war? Oh. Ein Moment. Ja. Ein Moment hatte sie ein ungutes Gefühl, drehte sich nach oben um und sah plötzlich, wie eine schwarze Klaue an einem merkwürdigen, sehnigen Arm herunterschnellte aus der Schwärze der Decke und nach ihr griff. Sie konnte sich gerade so ducken. Oh. Okay. Die Klaue zog sich zurück in die Schwärze und dann hörten sie ein klickendes, klackendes Geräusch, das über die Decke in der Schwärze hinfort zur Türe ging und dort ganz kurz in den Kegel der Lichter kam und dort als ein schwarzes, krabbelndes Wesen auf allen Vieren an der Decke durch die Tür verschwand. Oh shit. Uh, ah yeah. ähm, ja. ja, äh, wir sollten hier rausgehen und äh, Emilia ging weiter, aber äh, hielt halt ihren Plasmakutter am Anschlag und äh, drehte sich ja. halt dann immer so um und schaut an die Decke, also auf jeden Fall Gucken, dass das Vieh den nicht folgt. Das Vieh musste ihnen nun auf dem Rückweg vorausgelaufen sein. Ach so. Es ist zur Türe heraus, durch die sie gekommen waren. So. Ach so. Ach so, Okay, dann äh, untersuchte Henna na, äh, wieder nach einem Raumplan, weil sie ja im Cockpit ist, um einen anderen Ausweg äh, zu finden. Ähm, der Raumplan ähm, ließ sich in der Bitte des Tisches anzeigen. Zumindest schien... Mhm. Ähm, die äh, RA-Linse und die KI in irgendeiner Weise mit diesem Schiff hier kommunizieren zu können und äh, zeigte alsbald eine Art Grundriss des Schiffes an und zeigte unter anderem die Position der ähm, verbliebenen Crew, die allesamt im hinteren Teil des Schiffes offensichtlich sich befanden. Zumindest dort wurde ihr letzter bekannter Aufenthaltsort angezeigt. Ähm, als Weg nach draußen wurde nur der Gang angezeigt, ähm, durch den sie gekommen waren. Alle anderen schienen blockiert zu sein durch Beschädigungen des Schiffes. Mhm. Mhm. Weiter oh. hinten aus dem Gang, durch den sie gekommen waren, hörten sie ein entferntes Oh nein, okay. fucking also, zombies! Ja, so ein komisches Fee. Ja. Um, ja, Emilia drehte sich zu Hannah und sagte, okay. Wir müssen es hier rausschaffen. Wir sind zu zweit und das ist nur ein Vieh. Wir machen das fertig." Und sie äh, nahm ihr plasma und ähm, ging halt voraus und sagte so, okay, ähm, wenn wir das Vieh sehen, schießen wir. Mhm. Und dann laufen wir. Mhm. <lacht> geht zurück so zum Ausgang. Weil wir sind ja darin sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> so, das ist der Plan. Ah. Ähm, ja, von wo kommt das Geräusch? fragte sich Hanna. Äh, aus dem Gang, durch den sie gekommen waren und auch wohl wieder zurück mussten. Ja. Okay. So. Ja. ja wir schaffen ja. das. Schocka. Du gehst vor, meine Liebe, ne? Ja, ich geh vor. Oh. Ja. ja. Sie trat hinaus und in etwa 70 Meter Entfernung vor sich im Gang sah sie im Scheine ihres Lichts, das sich dort langsam verlierte. Eine ganze Reihe von wankenden Gestalten, Ach Gott. schwarzglänzend, doch Ach, die sich dort in ihre Richtung bewegten. Einige Ach. davon begaben sich auf alle Viere und fingen an, rechts und links die Wände zu erklimmen. Ähm, mhm. Emilia äh, schoss auf diejenigen, die sich am ähm, schnellsten auf sie zubewegten. Also, ne warte mal, meine, wir sind zu zweit. Okay, warte, ja. ich nehme das viel rechts an der Wand und du nimmst das Vieh links an der Wand. Ja. Also wir schießen beide, schossen beide. Ja, wir schießen die Dinger jetzt da runter. Ja. Was, was, äh, womit schießt ihr? Also ich ähm, schieße erstmal mit meinem Plastikkutter, um zu gucken, ob das mehr Schaden macht ja. als die Waffen, die wir da gefunden ja. haben. Ich würde auch zuerst, also äh, Hannah würde auch zuerst mit ihrer bekannten Waffe äh, schießen. Diese schien die Kreaturen nicht besonders zu irritieren. Der Plasmakatter schien eine gewisse Wirkung zu haben, aber ähm, auch nur dafür zu sorgen, dass ein Wesen kreischend mit einem von der Wand herunterfiel, sich dann aber berappelte und weiterlief. Im okay. Schein ihrer Lampen sahen sie sie näher kommen und sahen, dass sie, dass sie scheinbar über mehrere Paare von Gliedmaßen verfügten, aber sonst menschenähnlich schienen, allerdings vollkommen pechschwarz, wie abgemagert und an einigen Armen schienen sie lange, blanke Kling Sensenklingen zu tragen. Äh, ja. Okay, ja. dann äh, versuchte Emilia das mit der anderen Waffe, die ja. Hannah ihr gegeben hatte, ein Paar der Gliedmaßen abzuschießen. Ja. Die Waffe in Anschlag genommen, ähm, machte diese mit, äh, ging diese mit einem kräftigen Poltern los und feuerte einige Leuchtspurgeschosse zwischen die Gegner, die sie geisterhaft grün erhellte und dann zwischen ihnen offensichtlich mit kleinen Detonationen explodierte und die Wesen zerfetzte. Oh, okay. Gelang es den beiden, ja. sich mit Sperrfeuer gegen diese Welle nach vorne durchzuarbeiten. Oh, Gott, das ist schon ja, ja, ja, ja, ja! Also Heller schafft Yes! Yes, yeah. <lacht> Mit konzentriertem okay. Feuer konnten die beiden sich langsam, aber sicher nach vorne bewegen. Äh, so wie der eine nachlud, nach feuerte der andere weiter. Beide hatten sie die Decken und die Wände im, äh, äh, immer im Blick, denn die Wesen kamen aus allen Richtungen. Ähm, nice. Nichtsdestotrotz wo, brach an einer Stelle eine der Kreaturen rechts aus der Wand und oh, ah. verpalst versenste Ele, ähm, Emilia einen Schlag Emilia. gegen die Schulter, der sie kurz erwischte, bevor Zum sie wieder. die Waffe herumreißen konnte und ähm, dem der Kreatur den Garaus machen konnte, was ihr für einen kurzen Moment Gesicht und Gehör nahm. Aber in der Zwischenzeit war es Hannah gelungen, die Vorderseite zu sichern und die Kreaturen zurückzudrängen. Sie schienen langsam den Rückzug anzutreten und die beiden konnten sich wieder aus der Tür heraus nach draußen begeben. Okay. Wieder ja, sagte ähm, die K Stimme der KI in ihrem Kopf, Ankunft in Quadrant B3, Vitalzeichen von Tech-Sergeant Aaron Kent in der Nähe. Ähm, Ja, Hannah zog dann Emilia äh, mit sich und sagte, äh, lass uns jetzt äh, weiterlaufen in die Richtung, ja. was äh, die, die, die, die KI Ja. Immer noch hörten sie allerlei Geklicker und Geklacker und kehlige Geräusche und Brüllen, als sie sich von dem Wrack entfernten. Und hier und dort schien es ihnen, als würde eine der Kreaturen aus dem Wrack heraussteigen und an den Wänden, her Wänden herumkrabbeln, als sie sich von ihm wegbewegten. Doch sie konnten es ohne weitere Zwischenfälle hinter sich lassen. Doch langsam ja. fühlten sie sich zerschunden, die Ausrüstung lastete schwer auf ihren Schultern und die Schritte wurden schwerer. Dennoch, sie bewegten sich weiter durch den Wald. Und die Korallen an den Bäumen schienen langsam sich durch eine gewisse Schwärze abzulösen. Mhm. Die Worinden der Bäume wurden schwarz und hier und dort mhm. war es, als würde ein etwas zähes Schwarzes von ihnen heruntertropfen. Nach einem ganzen ja. Stück des weiteren Weges kamen sie an eine Art Trichter im Boden. Eine große okay. kreisrunde Senke, in der ein großer schwarzer Obelisk stand. Okay. Ja, ähm. Die Stelle der KI versuchte. sagte, ja. Vitalzeichen von Tech-Sergeant Aaron Kent voraus. Okay. Oh. Und äh, ja, Emilia würde den äh, Scanner hinhalten und herausfinden, was das denn äh, für ein Gestein ist. Ja. ja. Wieder blieb der Scanner ohne besondere Ergebnisse. Aber als sie ihn auf den Obelisken richtete, sah sie dort, ähm, noch in weiter Entfernung die Silhouette von einem Menschen hervorgehoben, der offensichtlich an diesen Obelisken gefesselt war, zumindest an einer Seite davon. Und dann okay. angab Tech-Sergeant Aaron Kent. Ja, dann Richtung Obelisk hingehen, äh, aber äh, mit vorsichtigem Abstand schauen, ob äh, ohne auf diese schwarze Masse zu treten, äh, ob, ob die Person da noch lebt. Als die beiden sich herunter in den Trichter begaben, in diese Senke, sahen sie, dass hier und dort Leichen aus dem Boden ragten. Grippe mhm. von Toten, schon von Schwärze überzogen, die hier dort halb in der Erde versunken waren und zwischen denen mhm. sie hindurchstapften, mhm. auf diesen Obelisken hinzu. Aber. Je näher sie kamen, desto mehr konnten sie erkennen, dass der Tech Sergeant offensichtlich noch lebte. Er schien wow. dort schweratmend an diesem Obelisken zu hängen, ohne dass man wirklich sah, was ihn daran festhielt. Darüber oh. schien der Himmel seltsam verwirbelt. Es war wie eine tiefe, schwarze Wolkendecke, die darüber hing und sich langsam in einer Art trichterhaftem Kreis über ihnen drehte. Okay. Interessant. Und, äh, im, ähm, Neben dem tech Sergeant lag die Schaufel, sein geliebtes Werkzeug, sowie <lacht> ähm, offensichtlich wiederhergerichtet und befehlsbereit der Hund, die vierbeinige Drohne. Okay. Henner ähm, versuchte nun, als sie sah, dass da die Drohne war, Kontakt mit der Drohne aufzunehmen. Die Drohne sprang auf die Kennung ihrer AR-Chips an, ähm, schien in Betrieb zu gehen und mit einem kurzen Summen ähm, trappelte sie auf die beiden zu. Es handelte sich um äh. einen groben ähm, Quaderkasten kasten ähm, mhm. von ja, so etwa vier Metern Länge und zwei Metern Breite, ähm, mhm. in dem verschiedenste Werkzeuge untergebracht waren, in dem man auch ähm, verschiedene Sachen verstauen konnte. Und mhm. der in etwa ja, bauchhoch war mit seinen vier Beinen Roboterbeinen. Okay, also Hannah ähm, schickte die Drohne hin zu der Person ähm, mit der, äh, und äh, wollte durch die ähm, Sprachfunktion, die die Drohne also eine Lautsprecherfunktion, die, die Drohne hatte, ähm, durchgeben oder durchfragen. Ähm, hey, Aaron, bist du das? Alles in Ordnung? Von äh, dem Mann der dort hing und den ihr mittlerweile aber ganz gut erkennen könnt als euren Tech-Sergeant, da ihr das Gesicht ja. mittlerweile ja. ja einigermaßen, da sie ihr da es sehen konntet, ähm, ja. kam weiter keine Antwort. Er schaute immer zu nach links, als würde er dort einen Punkt fixieren. Okay, dann ähm, das bemerkend, ähm ließ äh, Hannah die Drohne auf die gleiche oder in die gleiche Blickrichtung äh, schicken, ja. um zu schauen, was da war. Als die beiden sich in die Richtung orientierten, sahen sie, dass dort eine Gestalt stand, in einer Kutte oder Robe mit einer Kapuze auf, das Gesicht weggedreht. Sie schien lange Arme zu haben, dürr und sehnig, mit einer merkwürdig fahl purpurfarbigen Haut und langen Krallen, die dort stand. Mhm. Mhm. Und in den Köpfen der beiden hob sich eine Stimme wie raues Papier. Mhm. Was wollt ihr hier? Und Emilia antwortete: ähm, Wir wollen unseren Techniker von da runterholen und, und, und dann wieder, wieder zurück. Ja. Nach Hause, zu unserem ja. Schiff. <lacht> ja. Euer Techniker wollte zerstören, was mir gehört. Und seine Klaue zeigte auf den Obelisken. Neben dem die Schaufel offensichtlich wirkungslos zu Boden gefallen war. Er kann ich nicht mitkommen. Aber, äh, Entschuldigung, aber der Technik hat uns zuerst gehört und ich bin mir sicher, ähm, dass so wie der Obelisk aussieht, dass da auch kein Schaden dran passiert ist. Und äh, es wäre wirklich sehr, sehr nett äh, von genau. Ihnen, wenn Sie uns unseren Techniker wiedergeben könnten. Genau. Ich, hab, äh, ich, kann Ihnen, ich kann Ihnen auch etwas anderes von unserem Techniker dalassen. Und äh, <lacht> Emilia nahm den Kopf aus dem Beutel und hielt äh, ihn die, die Gestalten. Hier ist noch ein Kopf. Von Aaron. Ich denke, er hat genug gebüßt für seine seht Taten. Ihr seht übrigens tatsächlich, dass er wahrscheinlich mit seiner Schaufel, mit der Monofilamentschneide, tatsächlich erfolgreich angefangen hat, diesen Obelisken zu bearbeiten. Der ist an der Seite ganz schön eingekerbt und scheint nicht unbedingt widerstandsfähig gegenüber Gewalteinwirkungen zu sein. Ah. Mhm. Um, würden Sie denn zum Tausch uh, den Bedeutungslose Kopf geben? Alternative. Verdammt. Okay. Dann äh, würde ich äh, die Gestalt fragen, was müssen wir tun, damit wir mit unserem Techniker wieder abhauen? Ihr könnt gehen, aber er bleibt hier. Ja. Ja, das ist suboptimal. Also, äh, mittlerweile ist mir Aaron echt scheitiger. Aber wow, das ist so <lacht> <lacht> und Aaron allerdings murmelt vor sich hin, macht es kaputt, macht es kaputt. Okay. Ähm, konnte man erkennen, dass von diesen Listen diese schwarze Flüssigkeit ähm, abstammte? nicht wirklich zu sehen, aber hier scheint äh, der Boden hier ist pechschwarz und glatt und fühlt sich eigenartig viskos an, wenn man darauf tritt. Es ist eine merkwürdige okay. Art Schleim oder Schlamm. Amelia fragte die Gestalt, was ist das denn hier für ein Obelisk? Die sind echt gesprächig mit dem Team. <lacht> so Die ich Gestalt dreht Dicke. sich in deine Richtung um und du kannst immer noch nicht wirklich unter seine Kapuze schauen. Du erkennst im Moment nur Schwer Sie erkannte momentan nur Schwärze darunter. Ähm, und sie fragte Emilia, wollt ihr das wissen? Nein, nein, nein, nein! Aber nein, nein! Nein! Nein! <lacht> Sobald wir Dinge wissen, konnte Emilia ihrer Neugier und ihrem Wissensdrang widerstehen. Oh mein Gott. Ja. Tut sie es auch? Tat sie es auch? Äh, ja. Komm. Ich höre auf meine Vorgesetzte. Ich bin eine, ich bin ja. ein gute, gutes Schiff mit Und er dreht sich weg daraufhin völlig desinteressiert. Und er sagte, dann geht's. Okay. Ähm, er, äh, äh, äh, ich würde jetzt ganz heimlich, ohne dass die Figur äh, das mitbekommt, äh, Emilia äh, nee, fragen wollen, äh, ob wir den Obelisten wirklich zerstören mit und, unserer neu gewonnenen Waffe. Und Emilia flüsterte zurück. Also, ganz ehrlich, wenn wir den Obelisten kaputt machen, dann äh, würde Aaron theoretisch runterfallen und dann könnten wir den eventuell äh, mitnehmen, schätze ich. Ich meine, keine Ahnung, also er hat auch gesagt, wir sollen es kaputt machen, also ich würde es tun. Ja, weil ähm, diese, dieser Obelisk und diese schwarze Flüssigkeit äh, scheint irgendeinen Einfluss auf die Umgebung und tote Objekte zu haben und ich bin der Meinung, auch mit diesem Wald und wir sollten das Ja, und vielleicht sind ja auch äh, diese Kristalle jetzt, also die dann abfallen, also diese Stücke, die der Obelist dann zersprengt wird, vielleicht auch recht wertvolle Ressourcen, also, ja. Okay. Äh, ja. Dann wollen wir auf drei unsere Waffen ziehen und ja, darauf und dann ballern. schießen wir auf das Ding, yes. jetzt? Ja. ja. Okay. Und so machen die beiden Zeichen aus. Heim, ja, genau. Heim, ja, wir machen uns ein, wir machen ein Zeichen aus und in einer unbemerkten Moment, äh, weil der Typ hat ja noch seinen Drück, äh, Rücken zu uns gewendet, weil wir sind ja langweilig, äh, <lacht> würden wir auf den Obelisten schießen wollen, ohne aber unsere äh, Aaron abzuknallen. Ja. Mhm. Ja. So nah, nahmen die beiden verabredeten die beiden ein geheimes Zeichen, nahmen ihre neu gewonnenen Waffen in Anschlag mit den durchaus explosiven, explosiven Durchschlagskräften, mhm. legten auf den Obelisken an und feuerten. Ja. Jede ihrer Waffen feuerte in kurzen Salven und jede fetzte große Steinblöcke aus dem Obelisken, das äh, bereits nach wenigen Treffern die komplette Spitze nach hinten über abknickte und zersplitterte. Von dem Wesen in der Kutte erklang ein grauenvoller langgezogener Schrei ein <lacht> <lacht> während sie plötzlich äh, die Hände vors Gesicht hielt und äh, sich vornüber krümmte und wand und plötzlich vor über den beiden riss der himmel auseinander die wolken verschwanden und alles was sie sahen war das wilde gewirr von großen fetten schwarz glitschigen tentakeln in dessen mitte sich ein großes, fahles, gelbe Auge gelbes Auge öffnete oh. und die beiden anstarrte. Und beide spürten diesen Blick bis ins Mark oh Gott. Gott. und wurden in ihrem Wesen ja, ja. bis ins Innerste erschüttert. Furcht überkam okay. sie. Sie spürten die Kälte nun bis an ihre Herz greifen. Und mhm. in diesem Moment war die Kirstalt in der Robe verschwunden. Euer, der Tech-Sergeant Aaron Carter war keuchend von übergefallen und ergriff ja, e seine Schaufel. Ja. Emilia lief zu Aaron, oh mein Gott, du lebst. Wir haben so viele Leichen von dir gefunden. <lacht> ich habe geträumt, ich wäre gestorben. Ganz egal, wir müssen hier weg. Und er schaut sich noch ja. einmal um, holt aus seiner ähm, Tasche offensichtlich eine Bohr-Sprengladung und bringt sie an der Seite des Obelisken an. Und sagt mhm. sagt nur zu euch, auf den Hund, schnell, schnell! Und er ja. setzt sich tatsächlich mit seinem ähm, Gesäß auf den Hund, sodass ihr noch rechts und links an der Seite Platz nehmen könntet. Yay. Okay. Und Yay. nach einer kurzen Steuerbefehl scheint dieser eine Route geplottet zu haben und trabt los aus diesem Trichter heraus. Hinter euch seht ihr, wie ganze Scharen von merkwürdigen, verworfenen Kreaturen in dieses Trichterfeld sich yeah. regelrecht ergießen auf den Obelisken zu, als euer Tech-Sergeant einen Schalter umlegt und ja. damit die letzten Reste des Obelisken in die Luft springt. Ohrenbetäubendes Heulen und Kreischen brandet um euch herum auf. Hell yeah. Und ohne Ruhe und Rast trägt euch der Hund durch den Wald. Ihr müsst hier und dort aufpassen, dass ihr nicht herunterfallt, denn es wird eng und ihr müsst die Köpfe einziehen, wenn ihr unter den Bäumen hindurch äh, fegt. Hier und dort ja. scheinen wieder schwarze Kreaturen aus dem Wald zu brechen, die in jede sieht anders aus als die nächste. Sei sie, manche haben offene Klingenmäuler, manche lange Sensenklingen, äh, manche in scheinen wie Tiere zu sein. Die, die hinter sie und die beiden feuerten einfach ja. hinter sich ja. in den Wald, wo sie nur konnten. Ja. ja. Und so ritten die drei durch den schwarzen Wald, der schließlich anfing, weniger schwarz zu werden. Der Wald nahm wieder die Form an, wie sie ihn ganz zu Anfang gesehen hatten und wurde nur kahl, neblig, laubleer. Und schließlich sahen sie von Weitem die Flutlichter ihres Basislagers heranrücken. Oh mein Gott. Ach, ein Wild. <lacht> Doch als sie aus dem Wald heraustreten wollten, erstarrte der Hund plötzlich, Ach. mitten in seiner Bewegung. Und alle drei purzelten von dem Gefährt herunter. Au, au, au, au, au. Der Akku ist alle, ja. <lacht> ähm, ihr seht, dass vor euch, zwischen euch, dem Waldesrand, äh, und also zwischen dem Lager und euch, die Gestalt in der Kutte erneut steht. Und Ach. sie hat beide Arme erhoben und deutet auf euch. Ihr habt nee. Wertvolles zerstört. Okay. Ja, ich zähle ohne Frage auf den fucking Typen da. Ja. Gelang es einem von beiden, also so, so ähm, anders, Entschuldigung. Ja. Ähm, okay. als äh, Hannah anfing das Feuer auf den Kerl zu eröffnen, verwischte plötzlich seine Gestalt vor ihrem Auge und er schien einige Zentimeter weiter zur Linken aufzutauchen. No. Und es schien sehr schwer, ihn ins Ziel zu fassen. Mhm. Gelang es einem von beiden, ja. ihn mit dem F ja. mit den Gewehren in Schach zu halten, während sie sich aus dem Wald herausbewegten. Warte. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Okay. Nichtsdestotrotz, ähm, durch ihre forsche Art wurde Hannah Lecter Dr. Ah. Hanna Lecter von der Klaue des Wesens berührt und eine eisige oh, no. Kälte durchfuhr sie. Nein. Dennoch Nein, konnte sie ihn weiter im Schach halten. Sie schlug mit dem Gewehrkolben nach ihm und da war er schon wieder verschwunden, tauchte wieder einige Meter weiter auf und dann feuerte sie einfach weiter. Überall wurden hohe Erdklumpen aufgeworfen und äh, hier und dort ja. schienen bereits Bäume halb abzuknicken von dem wilden Feuer, das die beiden verursachten. Aber schließlich hatten sich alle drei aus dem Wald herausgekämpft. Der Tech-Sergeant hatte noch wild mit seiner Schaufel um sich geschlagen und hatte sie zu einer langen Sensenklinge sich konfigurieren lassen. Und schließlich standen sie wieder auf kahlem Gestein, mitten in der Nähe ganz in der Nähe ihres Basislagers, schwer atmend und keuchend. Die Gestalt sahen sie am Rande des Waldes. Sie hatte die Hände vor der Brust verschränkt und schaute in ihre Richtung. Sie hob die Kapuze, den Kopf ein wenig und jetzt sahen sie wieder in seine Kapuze. Und das dort nichts war als ein finsteres Loch, erhellt von einzelnen Sternen, die darin zu scheinen schienen. Mhm. Aber sie schienen die drei nicht weiter zu verfolgen wollen. Sie drehte sich um und verschwand in den Wald. Hinter okay. sich eine Spur lassend von grauen Flocken und Partikeln, die nach oben trieben. Die drei konnten wieder zurück in ihr Basislager. Sie ließen alles abheben, Sämtliche modularen Basisteile dockten an das Shuttle an und sie flogen zurück zur IPC-13 Fearless, wo sie einen ausgiebigen Bericht zu erstatten haben. Wie ging ihr Leben weiter danach? Was würde Hannah Lecter tun, nachdem diese Expedition beendet war? Oh mein Gott, ähm, ja, ähm keiner ist jetzt etwas leicht äh, traumatisiert. Ähm, äh, hat den hat jetzt im festen Entschluss getroffen, äh, sich näher äh, mit ähm, Waffen und äh, Kämpfen äh, sich damit zu beschäftigen. Genau. Und äh, wollte auch erstmal für vorübergehende Zeit keine Expedition äh, unternehmen. Mhm. Wie erging es Emilia Rodriguez in ihrem weiteren ähm, Leben? Also sie hat erstmal den ähm, Befehl gegeben, die Miner äh, nicht äh, auf den Planeten zu schicken und dass der ab jetzt sofort nicht mehr beflogen werden soll. Und äh, geht halt dann weiterhin ihren äh, Job nach, aber äh, hat dann äh, doch eher jetzt immer Angst, irgendwelche Wälder zu betreten. Der Tech-Sergeant selbst blieb ein sehr verstörter, ängstlicher Mann, der sich auch alsbald beurlauben ließ und keine weiteren Ausflüge in unkartierte Planeten mehr unternahm. Es hieß, dass er irgendwann auf einer alten Asteroidenkolonie untergekommen war, auf der er einfach nach Iridium schürfte, aber mehr noch in den schäbigen Bars der Raumstation aufzufinden war, wo er Gläser mit verschiedenen Alkoholika leerte. Aber dennoch, ja. sie waren alle drei herausgekommen aus diesem merkwürdigen, kalten Wald. Yes! Und ja! in ihren Berichten würden sie an das äh, Flottenkommando eindringlich die Warnung weitergeben, nicht ja. in diesen kalten Wald zu gehen. Ja. Oi, und damit danke ich mich, bedanke ich mich ganz herzlich, das war eine Mammutrunde, das war doch viel Holz. Ähm, ja. Wir haben ihr überlebt. habt ja, wir ihr haben, ihr, ihr habt Eric so viel gut ja. und richtig gemacht. Ähm, ich dachte schon, ihr kommt deutlich weniger hindurch, aber ich hatte halt noch so ein paar Dinge, wo ihr definitiv was abkriegt. Ja aber, ja, aber vielen vielen vielen lieben Dank. Es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Das war heute sicherlich ja. Ja. die wildeste ja. Ja. Winterwaldrunde, schätze ich mal, mhm. ähm, mit äh, uh. Sci-Fi und allem. Die erste, bei der tatsächlich alle am Ende überleben. Äh, um ein Haar nicht, es, es war mal wieder so eine 50-50, aber also das habe ich diesmal gewürfelt. Ähm, und äh, dann hat es dann doch äh, Frau Dr. Lecter erwischt äh, und nicht, äh, ja. Kenner, äh, äh, Emilia, ja. ja. also auch vielen lieben Dank an die, die zugeschaut haben. Ich sehe gerade, wir hatten ja immer so fünf bis sieben Leute und das freut mich natürlich total, dass sogar ein paar Leute da Interesse haben und gesagt haben, hey, ich will wissen, wie das da weitergeht mit dem Hinterwald. Heute war echt verrückt. Ähm, ähm, ich glaube auch sehr experimentell, sagen wir mal so. Also das war definitiv nicht typisch für äh, dieses Buch und dieses Spiel. Mhm. Ähm, mhm. aber ähm, ich wollte das Ganze hier mal ein bisschen ausloten. Also. Aller, aller, aller herzlichsten Dank an alle, die zugeschaut haben. Nochmal viel ja, Dank. größeren Dank Nein, an euch vielen. zwei, dass ihr mitgespielt habt. dass ihr das euch das äh, Ja, genau. Dass Super ihr, gemacht. Genau, ja. Dass wir alle Technik hingekriegt haben. Ähm, genau. <lacht> genau. Mein Pumpkin zum Gruseln hier. Und ähm, das war es erstmal für die erste Winterwald-Trilogie. Äh, hat mir sehr, sehr viel mhm. Spaß gemacht, mir das alles... Ähm, äh, mal ein bisschen auszudenken. Und ich bin ganz froh, dass ich halt über äh, so viele Leute gefunden habe, ähm, dass ich halt auch irgendwie drei Folgen mit jeweils unterschiedlichen Spielern auf die Reihe kriegen konnte. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ähm, danke, danke, danke.